Wie unabhängig sind unsere Medien? Podiumsdiskussion am 1. Internationalen Journalistenkongress in Bregenz am 1. September 2022. Was ist die Unabhängigkeit? Wir sind laut Gesetz zur Objektivität verpflichtet. Also das ist eigentlich unser Grundsatz. Und ich möchte eines schon auch noch dazu sagen. Ich bin nie mit allem einverstanden, was im ORF passiert. Aber ich werde hier mit Sicherheit die Meinung vertreten, die mir bis Montag einen Job noch ermöglicht. Also den Satz, wenn es das nicht so macht, dann war es das. Nämlich Chef der Innenpolitik. Das ist da hoffentlich eh klar. Diesen Satz habe ich, jetzt tausendmal gehört. Das ist doch eine intellektuelle Kapitulationserklärung, wenn Sie sagen, 98 Prozent der Wissenschaftler und dann plappern wir das noch. Ich meine, Sie sind in Wien. Das ist eine Stadt. Das ist eine Stadt, da gab es einen Arzt, der heißt Semmelweis, und der hat festgestellt, dass die Frauen im ersten Allgemeinen Krankenhaus, die dort entbunden haben, schneller gestorben sind als die Frauen, die draußen im Dreck geboren haben. Und da ist er draufgekommen, dass es sowas gibt wie ein Leichengift. Und es entsteht, wenn man den Leichen am Vormittag reinlangt und am Nachmittag den Wöchner den ins Baby damit rausholt. Er hat gesagt, da muss sowas geben wie ein Leichengift der ist verfolgt worden, der ist in den Wahnsinn getrieben worden, weil auch in der Wissenschaft gibt es sowas wie eine herrschende Lehre und wer dagegen anstinkt, ist ein Außenseiter. Aber der wissenschaftliche Fortschritt ist nicht von den Bestätigern entwickelt worden, sondern von den Außenseitern. Also zum einen sehe ich natürlich genauso, dass, dass äh, wesentliche Errungenschaften in der Wissenschaft und vor allem auch in der Medizin seit, seit Jahrhunderten immer von den Außenseitern gekommen sind. Zum anderen, was mich als Journalist in diesen zweieinhalb Jahren schon auch, schon auch bewegt hat beim, beim Recherchieren, ist, dass es eben nicht nur ein Semmelweis war oder, oder zwei von 100 waren, sondern dass er wirklich von Nobelpreisträgern abwärts und von den meistzitierten, bis vor zweieinhalb Jahren meistzitierten Virologen weltweit, wie Johannidis, der war der meistzitierte Virologe weltweit, die sind über Nacht, laut Herrn Meyer vom ORF, dem Wissenschaftschef, offensichtlich zu Quacksalbern und Idioten verblödet. Und, und, und da frage ich mich, wie, wie kann ein Journalist, wie kann ein Sender, Uh, uh, wirklich der Meinung sein, Trust the Science, wir haben die einzige Wahrheit, das verstehen ich nicht. Das Wichtige ist, dass man den Diskurs offen lässt und auch sich das vor Ort anschaut. Ich habe es erlebt bei diesen Demonstrationen der corona gegner wie die von ORF, aber auch von anderen großen Medien sofort als Nazis, Ratalierer, äh, Rechtsextreme sowieso, äh, als ihre, auch mit der richtigen Auswahl der Fotos dazu, äh, sofort äh, verteufelt worden sind. Ich habe mir das selber angeschaut, die waren nicht weit weg von unserer Redaktion, die waren am Heldenplatz, wie so im Museumsquartier, da waren ganz normale Menschen dabei. Ja? Damen im Lodenmantel, Herren, Anwälte, ganz normal. Man hat auch mit denen ganz normal reden können, die haben echte Sorgen gehabt, wirklich, die man auch wahrnehmen muss, und da haben viele Medien, muss ich wirklich sagen, einen schweren Fehler gemacht. Genau das, was man ihnen eh schon vorgeworfen hat, also diese Meinungsmache, diese Fake News, diese äh, an der Bevölkerung vorbeizuschreiben, das wurde in dieser Zeit massiv intensiviert. Das ist dann eben schon die Aufgabe eines unabhängigen Journalismus und das ist beim ORF dann halt ein gewisser vorauseilender Gehorsam, über den müssen wir dann speziell reden, den gibt es nämlich in den großen Medienhäusern, dass man gar nichts sagen muss, gar keine Anweisung geben muss, weil die Redakteure schon alle wissen, wenn ich Abteilungsleiter werden will oder Ressortleiter werden muss, dann muss ich eh brav sein und das, was der Chef denkt oder wer immer auch ist, das muss ich erfüllen. Und das ist das große Problem. Vom 1. bis 2. September 2022 fand der erste internationale Journalistenkongress im Festspielhaus Bregenz statt. Dabei wurde angehenden Journalisten, Journalisten mit wenig Erfahrung und Studenten im Medienbereich die Möglichkeit geboten, sich mit international renommierten Journalisten zu treffen und auszutauschen. Veranstalter war die Libertatem Stiftung mit Sitz in rugell liechtenstein Ihr Stiftungszweck ist wie folgt. Die Förderung der Meinungsfreiheit in sämtlichen gegenwärtigen und zukünftigen Medien, die Förderung von kritischem Journalismus, der persönlichen Freiheitsrechte sowie die Stärkung des Individuums im gesamten deutschsprachigen Raum. Im Rahmen des Kongresses fand eine Podiumsdiskussion mit drei Chefredakteuren freier Medien und einem Leiter des ORF statt. Sehen Sie nun im Anschluss die gut 50-minütige, ungekürzte Podiumsdiskussion zum Thema »Wie unabhängig sind unsere Medien?« die anschließende Fragerunde mit dem Publikum finden Sie im eingeblendeten Link im Abspann. An dieser Stelle bedanken wir uns beim Betreiber des YouTube-Kanals Frischer Wind, der die Podiumsdiskussion gefilmt und KlarTV die Rechte für die Ausstrahlung gegeben hat. schönen guten Abend alle miteinander. Es freut mich, dass das Interesse so groß ist, dass so viele gekommen sind. Für Dominik Hilfen ursprünglich geplant 30 bis 50 Zuseher. Schauen wir mal, jetzt sind es glaube ich verschwundert. Also super, dass so viel Interesse besteht. Es wird heute die Podiumsdiskussion stattfinden. Ich sage dazu dann noch ein paar Worte. Davor aber bitte ich Dominik Schatzmann, die Begrüßung noch vorzunehmen und ein paar Worte zu sagen. Dominik Schatzmann ist der Vorstand der Libertatumstiftung. Die Libertatem-Stiftung ist Finanzier dieses Kongresses. Hat das ermöglicht, dass das stattfindet? Hat das finanziert? Dominik, bitte. Sehr gerne, danke. Ja, sehr geehrte Damen und Herren, liebe angehende und erfahrene Journalisten, sollten ja auch noch wieder da sein. Da nur zwei, drei Minuten Redezeit vereinbart sind, was mir als Anwalt nicht so ganz leicht ist, kann ich leider nicht die ganzen persönlich Bekannten und Freunde jeweils einzeln begrüßen. Und mich freut natürlich im Namen der Stiftung, dass so viele beim heutigen Kongress dabei sind und dass die Diskussionsrunde auf so großes Interesse gestoßen hat und tut mir leid, dass wir am Schluss Absagen erteilen mussten, weil man einfach, wie der gerne schon gesagt habe, gesagt hat, zu viel, äh, sage ich jetzt mal Nachfrage dann hatten. Es freut mich, dass so viele Menschen Interesse am Diskurs in Medien, aber auch über Medien haben und daher auch so weit äh, von teilweise so weit angereist sind. Gerade die letzten Jahre haben wir uns gezeigt, wie wichtig so ein Diskurs ist beziehungsweise möchte ich betonen, wäre und wie wichtig die Rolle der Medien, aber auch deren Unabhängigkeit in der freien Berichterstattung und Recherche sind. Die Libertatum stiftung wurde vor mittlerweile dreieinhalb Jahren gegründet mit dem Ziel, die Meinungsfreiheit und kritischen, aber auch ehrbaren Journalismus zu fördern. Auch Medienschaffende sollten sich nämlich stets bewusst sein, zu was für Konsequenzen eine bestimmte Berichterstattung führen kann. Dass die Leser und Zuseher Medien vertrauen, dass dieses Vertrauen aber durchaus auch, wie wir in der Vergangenheit gesehen haben, sehr erschüttert werden kann. Dass unvollständige und unrichtige Berichte teilweise nachhaltige Existenzen vernichten können. Dass gründliche Recherche double check der Quellen aber auch andere Sachen wichtig sind und dass man auch darüber reden sollte, was macht guten Journalismus eigentlich auch aus. Und dazu hat man hoffentlich heute in dem Workshop einiges gelernt. Und ja, natürlich darf man auch Medien selbst und deren Berichterstattung kritisch hinterfragen. Wie unabhängig sind Medien, wenn es ist, oder ist es ein Medium, wenn es rein von Inseraten, möglicherweise der öffentlichen Hand abhängt? Oder wenn einzig und allein ein Mäzen dahinter steckt? Und was passiert, wenn politische, wenn Entscheidungsträger bei Medien einfach nur politisch besetzt werden? Und eine wesentliche Frage, wo liegt eigentlich die Trennung zwischen Berichterstattung und Meinungsmache in Medien? Demokratie lebt zwar unweigerlich vom Austausch unterschiedlicher Meinungen, sollte Demokratie aber auch stets ein fairer Wettbewerb der besten Ideen sein. Nur, wer definiert heute, was sind eigentlich Fake News, was sind die Probleme, über die man eigentlich diskutieren sollte, warum finden überfällige Diskussionen nicht statt, worüber wird berichtet, worüber wird nicht berichtet? Was ist, wenn Winnetou-Filme vielleicht gar nicht so böse sind? <lacht> All die Themen wollen wir heute diskutieren. Und da möchte ich mich beim Bernhard und seinem Team ganz herzlich bedanken für die Organisation und zugleich das Wort zu einer hoffentlich spannenden Diskussionsrunde übergeben. Vielen Dank. So, danke schön, Dominik Schatzmann, Vorstand der Bataten Stiftung. So, bitte noch Platz zu nehmen, vielleicht eher bitte, es sind da teilweise noch ein paar einzelne Plätze frei, also vor den hinteren Reihen kann man sich bitte gerne da noch, noch vorsetzen, da sind vier Plätze ein Stück oder so, also gerne bitte näher kommen, die hinteren Reihen waren eher als Ersatz noch gedacht, oder wenn Sie sich dort hinten wohlfühlen, soll es aufpassen. So, ja, also, wir fangen gleich an mit der Diskussion, ich möchte, ich setze mich jetzt und frage mal. Sieht man halbwegs auf die Bühne, so gut es geht. Und sonst hört man die Referenten zumindest und die Namen sind ohnehin hier alle eingeblendet. Ich werde zuerst ganz kurz noch äh, die Podiumsdiskussionsteilnehmer vorstellen, obwohl sie eigentlich hinlänglich bekannt sind, aber ganz kurz noch etwas zu Ihnen sagen. Äh, nachher werden wir hier am Podium diskutieren, werden auf unterschiedliche Meinungen treffen, wie ich erwarte, und äh, nachher bekommt man auch... Publikum gerne die Gelegenheit, Fragen an die Podiumsdiskussionsteilnehmer zu stellen. Wird auch die eine oder andere kritische Frage kommen, so soll es sein. Und die Teilnehmer werden versuchen, da so kurz drauf, so gut es ihnen geht, äh, zu antworten. Äh, boah, jetzt beginne ich einfach mal, fangen wir einfach äh, links außen an. Äh, Roland Tiche ist Wirtschaftsjournalist aus Deutschland, ja, da ich vielleicht noch kurz aufstehen. Äh, ist war in, ja, einer der renommiertesten Wirtschaftsjournalisten in Deutschland, war Wirtschaftsjournalist des Jahres, das war 10 oder 2008 war es glaube ich, also äh, wirklich ein Kapazunder, im Moment äh, bei Tichys Einblick, ich glaube Gründer, Geschäftsführer, Hauswart, also ziemlich alles, äh, was es dort zu tun gibt. Äh, wir freuen uns dann auf seine Sicht der Dinge, zum Thema unabhängiger Journalismus Geht Jetzt einmal der Reinhardt durch. Ferdinand Wegscheider, äh, ja, bitte auf, also. einer, der, einer, der Pioniere, der Pionier des Privatfernsehens in Österreich, kämpfte lange für das Privatfernsehen, dass das überhaupt möglich ist. Im Moment oder seit einigen Jahren schon Intendant bei Servus TV. Zu meiner Rechten, Hans Bürger vom ORF. Ja, sie muss ich auch nicht viel sagen, der der Innenpolitik des ORF, Leiter der Innenpolitik-Redaktion im ORF, bei der Zeit im Bild, Sommergespräche geführt, alles Mögliche als eines der bekanntesten Gesichter des ORF nach außen und wir freuen uns äh, über seine Ansichten heute Abend. Äh, <lacht> Richard Schmidt, Applaus er hat eine lange journalistische Geschichte, ich glaube angefangen sogar bei der Kronenzeit, da war das allererstes und dann ist er über verschiedene Stationen gegangen. Im Moment aktuell Express, eine Online-Zeitung und immer auch stärker ein bisschen im Fernsehen dann präsent, auch ein sehr kritischer Geist, umstrittener Geist. Und wir sind auch sehr gespannt, was Richard Schmidt heute alles zu sagen hat, wird, denke ich, sehr spannend. Gut, dann legen wir los mit der Diskussion, die Referenten oder die Podiumsdiskussionsteilnehmer darf ich bitten, wahrscheinlich das Mikrofon so die meiste Zeit in der Hand zu halten und bitte so am Griff und relativ nahe. Ich würde vielleicht einmal mit einer kurzen Runde beginnen. Richard Schmidt, können Sie vielleicht kurz sagen, zwei, drei Sätze zu Ihrem Medium, was das macht und was ist der Beitrag Ihres Mediums für unabhängigen Journalismus? Also, der Express wurde ja auch genau aus diesem Grund gegründet, auch mit Hilfe der Libertatum Stiftung, dass wir hier zu mehr Unabhängigkeit im Journalismus beitragen. Wir haben alle gesehen, ich war 32 Jahre bei der Krone und weiß da einiges oder wüsste einiges zu berichten, was es da mit Inseraten und mit ja, Verbindungen zur Politik gibt. Und deswegen ist es so wichtig, dass man da ein neues Medium gründet, auch für den gesamten österreichischen Markt und auch so wie TV ja auch eine Neugründung war, dass man hier unabhängig und komplett neu etwas aufstellt. Wir haben mittlerweile eine Million Uni-Clients im Monat drauf, wir sind in einem Wachstumsstadium. wir sind 18 Monate jetzt am Markt, die Seite wird rund um die Uhr ständig neu befüllt mit den aktuellen Berichten aus Österreich, aber aus der ganzen Welt, von Sport bis Kultur, alles und wir haben daneben oder parallel dazu einen Fernsehsender mit dabei und äh, freuen uns natürlich da, dass wir halt diese Synergien nutzen von der Newsseite zum Fernsehsender und das läuft jetzt sehr gut und das ist glaube ich auch der Schlüssel, ähm, dass hier vielleicht auch andere einmal ermutigt werden, hier diesen Weg zu bestreiten äh, in diese Unabhängigkeit und äh, das zu versuchen, es ist eine Menge Arbeit, logischerweise, es ist ein großes Risiko, auch natürlich, ähm, wenn man sich hier wirklich auch unabhängig positioniert, ich glaube, der Herr Wegscheider weiß das auch, wie brutal diese Geschäftswelt ist, wenn man unabhängig wirklich arbeitet. Und ähm, ja, also wir sind auf einem guten Weg, aber diese Unabhängigkeit halten wir für extrem wichtig. Hans Bürger von ORF, auch dieselbe Frage im Prinzip jetzt, was der ORF ist und macht. Versuchen Sie es, das, das, das weiß man sich eh. Aber was ist aus Ihrer Sicht der Beitrag? Das ORF zum Thema unabhängige Medien. Wie wichtig ist da der ORF aus Ihrer Sicht? Na, ganz kurz, bevor ich über das Unternehmen spreche, möchte ich einen Vorsatz noch anbringen. Schönes Doppelvorsatz vorsatz zum Vorsatz. Also eine Vorbemerkung. Erstens einmal war ich, wieder Richard auch, bei der Kronenzeitung, was vielleicht einige überrascht. Wir haben in Linz gearbeitet, nun kennen wir uns und. Der Ferry, den hänge jetzt da gleich aus, war einmal bei ORF und da kenne ich ihn, <lacht> damit wir das auch mal erledigt haben. Ich muss auch alle enttäuschen, die vielleicht glauben, naja, ORF ist hundertprozentig über eine Partei da hineingekommen und eine Führungskraft geworden. Na, ich habe mitgetan bei einem talente 1986, den damals noch der Gerhard Lacher ausgerufen hat. Und da haben sich sehr viele Menschen beworben, nämlich 4000 und in Oberösterreich 350 und in Oberösterreich haben es dann noch einen sehr lustigen Verfahren, war wirklich gar nicht so einfach. Zwei genommen, aber nicht weil ich so wahnsinnig gescheit bin, sondern weil ich eben Printerfahrung hatte von der Kronenzeitung mhm. und ein Wirtschaftsstudium und sie haben damals jemanden gesucht als Nachfolger für den Kurt Rammersdorfer. Das war jetzt deshalb eh so wichtig, das äh, einzubegleiten, weil ich natürlich weiß, welchen Ruf der ORF zum Teil hat. Äh, ich komme aus Oberösterreich, glauben Sie da muss man auch einiges aushalten, wenn man so im Salzkammergut unterwegs ist. Und äh, gerade in Corona-Zeiten oder wann auch immer, du musst du schon einiges aushören. dann sagst du, ich schau nur mehr Wegscheider. Sag ich, ja, ey, ja. <lacht> also, ob Gosau, wenn das stimmt, ja, ob, ob Gosau äh, da eininstallt, da schauen alle Servus TV und Ö24. Das heißt, man hat es da als, als ORF nicht so, so leicht. Ja. Was ist die Unabhängigkeit? Meine, wir sind laut Gesetz zur Objektivität verpflichtet. Jetzt, äh, ja, das ist schon einmal. Ja, also, das ist eigentlich unser Grundsatz. Und äh, ich möchte eines schon auch noch dazu sagen. Ja, ich bin nie mit allem einverstanden, was im ORF passiert. Aber ich werde hier mit Sicherheit die Meinung vertreten, die mir bis Montag einen Job noch ermöglicht. Ja? Weil, weil ich möchte schon ein paar Jahre hier also. Nein, es ist mir nämlich was passiert und dann höre ich schon wieder auf. Ja? Also ich schreibe ja auch Bücher und da war ich und bin immer wahnsinnig offen bei so Diskussionsveranstaltungen, zu offen offenbar. Und in der Buchhandlung Moser in Graz habe ich halt so ein bisschen geplaudert über den Sebastian Kurz damals und das Verhältnis zum ORF und habe immer wieder gesagt, das bleibt eh unter uns. Der, der mich interviewt hat, der liebe Kollege Batterer von der kleinen Zeitung, hat es am nächsten Tag in der Zeitung geschrieben und das hätte mir wirklich fast Kopf und Kragen gekostet. Also, ja, bitte das bei mir immer mitbedenken. Ich werde versuchen, meine persönliche Meinung natürlich einfließen zu lassen, aber als Journalist bin ich, da gibt es jetzt Richtlinien, auch in der Öffentlichkeit zur Objektivität verpflichtet. Ich frage mich zwar bei manchen, die bei uns auf Twitter sind, ob die das auch wissen, aber äh, ja, ich, ich fühle mich der Objektivität verpflichtet. Gut, also alles, was hier gesagt wird, äh, lieber, Herr, lieber Herr Bürger, bleibt, bleibt, unter, bleibt unter uns. Äh, nur ein Hinweis, wer die Veranstaltung nachschauen möchte, die wird dann äh, online gestellt, <lacht> ab spätestens morgen Abend. Äh, der, Link, der Link dazu ist auf unserer Homepage zu finden, aber es bleibt im Prinzip unter uns. Ja, online unter uns. Äh, Ferdinand Wegscheider, dieselbe Frage. Servus TV, was ist der Beitrag von Servus TV zum Thema unabhängige Medien? Wie wichtig ist das aus Ihrer ja. Sicht? Servus TV ist ja im Verhältnis zum ORF und anderen Medien auch noch ein sehr junger Sender, ein sehr junges Medium, hat am 1. Oktober 2009 seinen Sendebetrieb erst begonnen, ist so ein bisschen. Zum Teil aus, aus Salzburg-TV hervorgegangen, aber dann doch ein ganz anderer Ansatz, nämlich ein nationaler Center, der, der aber auch äh, mit einem etwas anderen Programm in Deutschland und der Schweiz zu empfangen ist. Ähm, Servus-TV war, war am Anfang primär dem hohen Qualitätsanspruch seines Eigentümers Dietrich Mateschitz, geschuldet. Das ist, glaube ich, hoffentlich heute noch so. Ich bin zum großen Teil Mitschuld, dass es dann ab 2014, 2015 auch in Richtung Nachrichten gegangen ist, weil ich war ja am Anfang äh, bei Servus, ServusTV nicht dabei, bin seit 2014 wieder bei Servus, habe als Informationschef angefangen, weil ich eben dem Herrn Mateschitz einreden konnte, dass der Sender auch Nachrichten braucht, das wollte er am Anfang nicht weil er so also wie viele äh, Menschen sagt, Nachrichten sind so negativ und ich habe ja das stimmt, sagen alle, jeden Tag, in der Familie am Stand ist, aber die, die jeden Tag über die Nachrichten jammern, schauen jeden Tag, die meisten und deswegen braucht das Sender Nachrichten und äh, dann haben wir äh, im Frühjahr 2015 eben auch mit Information ja, bei TV begonnen, mit einem äh, Gleich hohen Qualitätsanspruch und ich hoffe und denke, dass wir mittlerweile eben mit diesem Qualitätsanspruch und journalistischen Prinzipien zur Unabhängigkeit und, und zur Meinungsvielfalt in Österreich ganz gut beitragen können. Roland Tichy. Äh, in Tichys Einblick das ist das Medium für das er arbeitet oder er ist quasi das Medium, kann man durchaus so sagen. Können Sie vielleicht nein, können, Sie, können Sie vielleicht doch noch ein paar Sätze äh, zu Dichis Einblick sagen, Stichwort Online und jetzt auch Print, äh, weil in wird es vielleicht nicht alle kennen. Aber ja. sehr gerne. Ich meine zunächst mal, mein, zu heißt Person, ich habe ja in Salzburg begonnen, aber ich kenne keinen der Beteiligten aus der Zeit beim Salzburger Volksburg, bis Gerd Bacher es vernichtet hat. Ähm, äh, Dieses Einblick habe ich vor sieben Jahren gegründet, äh, weil es mal auf einem Kanal wo in Frankreich langweilig war. Es ist dann plötzlich irgendwie gewachsen, immer mehr Leute sind dazu und dann haben wir es äh, professionalisiert. Wir haben heute laut einer Untersuchung von Reuters in Deutschland einen elektronischen Marktanteil, der in etwa der FAZ entspricht und ein Viertel äh, dessen, was der Spiegel hat, wie Reuters dies äh, errechnet hat, ist mir manchmal auch ein Rätsel, aber gute Zahlen sollen wir nicht hinterfragen, finde ich. Ähm, wir haben daraus vor äh, sechs Jahren das Magazin, die ist Einblick entwickelt, das da in den vorderen Reihen äh, herumliegt, äh, ähm, das hat am Kiosk eine Auflage, die ist doppelt so groß wie äh, am Kiosk wie Manager Magazin, äh, Kapital äh, oder Wirtschaftswoche, deren Chefdirektur nicht lange war, das ist natürlich ein ungerader Triumph. Ähm, und äh, wir machen eine Talkshow, die in der Spitze 1,6 Millionen Zuschauer hat, das ist ungefähr die Hälfte von den großen ARD-Sendern. Zurzeit machen wir Sommerpause, werden aber im Oktober damit wieder anfangen. Ist also für einen Hausmeister relativ viel Arbeit, die vielen Türen zu bedienen. Und ich glaube, was das Wesentliche ist in Deutschland, dass wir und auch andere gezeigt haben, dass man die Chancen der neuen Medien nutzen kann, weil die Eintrittsbarrieren doch durch die Elektronik sehr viel niedriger sind. Da hat auch natürlich auf andere Art und Weise Servus davon profitiert. Ist Im Rundfunkurteil 61 Deutschland hat man gesagt, muss man lauter staatliche Sender wie den ORF haben, weil es zu teuer ist für einen Privat. Mittlerweile geht, Richard Schmidt und Frau Schütz haben es nachgemacht, mit Express die Eintrittshürden, die niedrigen zu nutzen. Und ich glaube, das ist das, was etablierte Medien wahnsinnig ärgert, weil sie die Ökonomie von Medien nicht begreifen. Und es ist halt so, neue Technologien verbilligen bestimmte Prozesse, das ruft neue Anbieter auf den Markt. Wir sind einer von denen, wir produzieren anders, wir produzieren auch die Zeitschrift anders. Wir sind eine Internetbude, die einmal im Monat die Artikel ausdruckt und die Leute lesen sie gerne. Jo. Dann kommen wir jetzt mal ein bisschen zum kritischeren Teil, weil es scheint ja, wenn man so hört, alles eitel zu sein, aber natürlich gibt es im, im äh, Journalismus auch um, umstrittene Sachen. Äh, fragen wir Unabhängigkeit. Äh, beginne ich beginne ja mal auf, auf der Seite wieder. Richard Schmidt, äh, Sie sagen selber, Ihr, Ihr Medium ist ja auch teilweise fremdfinanziert oder, oder äh, da gibt es Sponsoren, Gönner dahinter. Äh, ist trotzdem. Eine Unabhängigkeit möglich aus Ihrer Sicht? Funktioniert das? Ja, genau durch diese Konstruktion, dass es eben eine Stiftung ist, wo Investoren, private Menschen hier äh, sich zum Grundsatz gesetzt haben, diese Unabhängigkeit zu fördern. Also wir haben ja eher das Problem, dass etablierte Medien, ich sage es einmal so, die Mainstream-Medien, wie sie auch oft genannt werden, von Inseratenflüsse der Bundesregierung, der Stadt Wien oder ähnlichen Institutionen abhängig sind und diese Unabhängigkeit je nach Belieben auch Formen, sagen wir es einmal nicht. Ja. Und äh, diese Unabhängigkeit hat dann sehr rasch Grenzen. Wir sehen es jetzt zum Beispiel an einem der größten Wirtschaftsskandale, die es meiner Meinung nach gibt, bei der Wienenergie. Also wir profitieren davon, dass wir jeden Tag unabhängig darüber berichten können, ohne Einschränkungen, ohne Restriktionen. Andere Medien versuchen das schon wieder herunterzugeben von ihren Webseiten, von ihren Schlagzeilen, die sie in der Print dann auch haben. Wie meinen Sie da konkret? Ja, die großen Tageszeitungen sieht man das sehr deutlich. Also wie das schon wieder verschwindet aus ähm, durch Interventionen und ich war selber lang genug bei einer großen Tageszeitung. Ich habe das am eigenen Leib erlebt, wie da interveniert wird, bis hin zu Entlassungsdrohungen, bis hin zu auch äh, Inseratenbudgets, Entzug. Ja, ich habe das selbst erlebt beim Krankenhaus Nord, auch bekanntes Skandal. Äh, ist auch nicht um wenig Geld gegangen, 1,4 Milliarden Euro. Hat das dann im Endeffekt gekostet, fast das Doppelte als geplant war. Und wenn man dann halt hört, dass die Gesundheitsstadträtin das gesamte Jahresbudget absagt aufgrund der Berichterstattung, dann weiß man, dass man nicht unabhängig ist. Also dann ist das ein massiver Druck, ein wirtschaftlicher Druck auf das Unternehmen. In dem Fall hat die Krone damals, ich nenne es beim Namen, drauf gepfiffen, weil man wirtschaftlich stark genug ist und die stadträtin hat es dann niemals angegeben, aber das ist halt eine relative Ausnahmesituation. Würden Sie sagen, Sie können bei solchen Themen unabhängiger berichten als zum Beispiel der ORF, weil der Herr Bürger wird dann als nächstes kommen? Das will ich so nicht sagen. Also ich glaube, da hängt es genau an den Personen, den handelnden Personen beim ORF ab und auch bei uns. Ähm, natürlich ist man in, unseren, in unserem kleinen Land sehr oft mit persönlichen Beziehungen, Freundungen, also die Personen, die man ja auch in der Politik immer wieder trifft, da gibt es schon diese, ich sage es einmal so vorgeschläufig, diese Verhaberung, da, da muss man sehr aufpassen, dass das nicht um sich greift. Und bei älteren Medien ist das oft und hat mehr der Fall, als bei jungen Medien, aber generell hängt es an den handelnden Personen und beim ORF kann man das genauso sauber und korrekt abhandeln, als wie bei uns. Hans Bürger, wir hatten solche Geschichten beim ORF sauber und korrekt abgehandelt. Oder wie groß ist der Versuch, Sie sind ja als Leiter der Innenpolitikredaktion haben Sie auch direkt mit Politikern zu tun. Wie sehr wird da versucht, seitens der Politik Einfluss zu nehmen? Wie viel wird dann äh, darauf reagiert? Oder, ist noch eine Zusatzfrage, gibt es auch so etwas bei Redakteuren, so etwas wie einen vorauseilenden Gehorsam? Den ORF jetzt. Es wird extrem interveniert. Also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 Weißt also du, wer heißt, ja, wir sind der Rotfunk, also unter, unter Schüssel war es absolut nicht anders. Und dass äh, bei Bundeskanzler Kurz eine sehr kleine, aber schlagkräftige Gruppe hinter ihm auch dafür sorgen wollte, ah, bin ich vorsichtig, oder? Dafür sorgen wollte, <lacht> dass bestimmte Dinge äh, kommen und bestimmte Dinge nicht kommen, das ist, glaube ich, auch bekannt. Also der Fleischmann, also ehrlich, der. Da steht einer Laura Ruder schon pro um nichts nach. Das heißt, was Sie merken ja, wie, wie, wie wahnsinnig schwierig das ist für mich zu antworten. Aber, jetzt kommt das große Aber, was wirklich noch nie jemand gemacht hat, gar keiner. Ich bin seit 1998 längst in der Innenpolitikchef. überhaupt wahrscheinlich von allen weltweit, allen öffentlich-rechtlichen Fernsehanstalten und darum sagen sie, wann ist der Bürger endlich weg. Was, ich, was wirklich noch nie war, dass vor einer Analyse jemand herkommt und sagt, sag das. Das hat ein Chefredakteur mal versucht, mit so kleinen Zettelchen, die er mal kurz vor der Analyse hingelegt hat. Ich habe es trotzdem nicht gesagt. Unser Verhältnis war dann wirklich nicht sehr gut. Aber grundsätzlich ist es so, dass man in den Analysen, in den Kommentaren absolut frei ist. Das war es dann aber auch schon wieder. Ja. Also in der, in der Berichterstattung wird schon sehr, sehr viel versucht. Da brauchen wir uns überhaupt nichts vormachen. Weil ich genau weiß, dass eh Corona kommt. Sprich ich es gleich selbst an. Natürlich... habe ich unterbreche ich noch kurz. Äh, es wird viel versucht. Wie läuft es in der Praxis ab? Das interessiert glaube ich die Leute. Kommt da jemand und ruft an? Ja, kommt freilich. jemand persönlich vorbei? Schreibt jemand eine E-Mail? Also den Satz, wenn es das nicht so macht, dann war es das. Nämlich Chef der Innenpolitik, das ist da hoffentlich eh klar, diesen Satz habe ich, ich tausendmal gehört. Ich könnte jetzt so viele Namen nennen und sie kommen aus allen Parteien und es ja, waren, nee, waren, waren alle gleich, alle, es waren wirklich alle gleich und alle zum Teil auch sehr brutal am Telefon. Ja, das läuft zu 99,9 Prozent am Telefon. Es ähm, haben sich dann einige angewohnt, das auf WhatsApp zu machen, die machen das jetzt nicht mehr. Völlig <lacht> überraschend. Aber das sich ist, ich habe natürlich da einiges nicht? also, äh, ja, das, das, das ist immer ganz da bei mir, dieses Ding da, Na, natürlich haben sie irgendwann begonnen, äh, das auch per SMS zu formulieren, per WhatsApp zu formulieren und dann hängt es halt davon ab, äh, und jetzt sage ich schon, jetzt greife ich das auf, was der Richard äh, gesagt hat, ich würde schon auch sagen, dass es sehr zum Teil an den handelnden Personen liegt. Also ja, ja walsch, dann wird es heute halt Morgen online gestellt. Aber mir kommt schon vor, dass einige es nicht ganz schaffen, ihre wahre Gesinnung zu vermehren. Jetzt habe ich Sie vorher an einer Stelle unterbrochen, als Sie das Wort Corona in den Mund genommen haben und Sie haben das noch nicht fertig geredet. Dazu wollten Sie, glaube ich, auch noch was dazu sagen, weil Sie gesagt haben, ja, das kommt ja sowieso, es würde wahrscheinlich auch kommen. Ja, das kommt sowieso und darum und sage ich es gleich, weil das war sicher auch für mich die schwierigste Zeit im Unternehmen, muss ich ganz ehrlich sagen, äh, weil der ORF irgendwann einmal äh, klar gemacht hat, dass wir, und zwar nicht nur der ORF, sondern am Anfang ja auch die Opposition, das darf man nicht vergessen, dass wir die Gesundheitspolitik der Bundesregierung jetzt nicht ganz groß in Frage stellen. Erinnern Sie sich 15. März 2020, eigentlich waren doch alle irgendwie, sind einen Weg gegangen. Ein paar Wochen lang. Also rot, alle sind mitgegangen. Eigentlich auch die meisten Medien. Zumindest ein paar Wochen. Und dann kam dieser lustige Ostererlass des Rudi Anschober. Und da sind die Wege dann auseinandergegangen. Und natürlich war es dann so, dass für jene, die gesagt haben, Achtung, ihr verlassen da möglicherweise einen objektiven Kurs, möglicherweise, dass es dann nicht einfach war, in Diskussionen sich unbedingt durchzusetzen. Ich sage ein Beispiel, ich habe dann irgendwann einmal selbst in Vertretung der Ingrid hier ein, ein Politik, wie heißt die Sendung in 3 Politik Live, oder? hast heißt es, glaube ich, in uf 3 am Donnerstag. Das hat lange Zeit Ingrid Thurenhaar moderiert, jetzt moderiert es die Luloritz und ich habe sie einmal vertreten und dann haben sie mal sechs Befürworter eingesetzt. Also sechs, die in der Corona, also bezüglich Corona, den Maßnahmen alle einer Meinungen. Alle. Und dann habe ich gesagt: Und was soll daraus genau für Diskussionen entstehen? Ja, das ist wurscht, das ist heute so. Ja. Und. Da habe ich zum ersten Mal gesagt, ich weiß nicht, ob wir diesen Kurs durchhalten können, weil auf ServusTV schaut es anders aus. Wenn du im UF das Wort Servus TV sagst, bist du sowieso schon verdächtig. Aber ich habe gesagt, naja, die machen das halt. Und jetzt kommt, glaube ich, der entscheidende Unterschied zwischen dem ORF, oder sagen wir es auch nicht dem ORF, dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk und einem Privatsender. Der öffentlich-rechtliche Rundfunk geht, was Wissenschaftsberichterstattung betrifft, davon aus, wir akzeptieren die vorherrschende wissenschaftliche Meinung. Und wenn von 100 Leuten Wissenschaftler 98 der gleichen Meinung sind, dann werden wir doch nicht zu so deppert sein und genau die zwei einladen, die nicht dieser Meinung sind. Das ist, Ich habe zig Diskussionen mit, mit, mit Günter Meyer geführt, mit, also wir haben wahnsinnig viele Diskussionen geführt. Und das Argument ist, wenn du das machst, dann wirst du halt 50 Leute einladen oder in 49 und dann darfst du Gegner einladen. Aber bei 5 stimmen die Proportionen nicht. Und das ist der Unterschied. Und das muss man diskutieren. Es hat sich aber daran eigentlich relativ wenig geändert. Also bestimmte Leute, die in, in Servus TV aufgetreten sind, nicht viele, aber einige, No-Go bei uns, also überhaupt keine Möglichkeit. Wodurch natürlich auch die Diskussionen ja, äh, anders verlaufen sind. Und dann, ich halt, bin gleich fertig, ich rede es man muss mich immer stoppen. Äh, dann haben sie mir einen Kickel eingespielt. Ja? Also, es war eine Live-Sendung, plötzlich kam dann der Kickel, ein böser Kickel, der halt irgendwas gesagt hat. Und dann sind alle sechs über einen Kickel hergefallen. Ja? So, was, was machst du jetzt als Moderator? Ich kann jetzt sagen, ja. Also musst du automatisch dann natürlich die Position übernehmen und sagen, naja, hat er nicht da und da und da recht? Und dann passiert Folgendes: der Bürger, der ist FPÖ, na was ist denn da los? Also du musst wahnsinnig aufpassen bei allem, was du machst. Aber wenn du eine, eine Diskussionssendung leitest, wo sechs Leute der Meinung sind, die Corona-Maßnahmen sind gut, was bleibt da anderes übrig, als dem Pfeffer hineinzugeben, was dich natürlich als Moderator unobjektiv macht? Was wenn Sie mich jetzt fragen, was ist die Lösung? Keine Ahnung. Ich, äh, obwohl der Herr Bürger jetzt relativ lange Redezeit hat, ich den würde trotzdem noch mal nachbohren. Das ist ja schon ein bisschen eine intellektuelle Kapitulationserklärung. <lacht> Darf ich Sie bitten das Mikrofon? Ja, das ist doch eine intellektuelle Kapitulationserklärung, wenn Sie sagen, 98% der Wissenschaftler, und dann plappern wir das noch. Ich meine, Sie sind in Wien. Das ist eine Stadt...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 ist das Abzählen von wissenschaftlichen äh, Ja-Sagern keine journalistische Qualität, sondern journalistische Qualität ist, Entschuldigung, wenn ich Ihnen das so sage, als der Ältere, der ich bin, Sie müssen sich schon, Sie müssen sich schon. Bemühen, die Dinge zu durchdringen und auch Gegenmeinungen zu hören, da liegt man manchmal kräftig daneben, aber die Diskussion bringt es vorwärts und nicht das Abzählen. Ich meine, das ist doch die Blamage, die wir auch in der Corona-Phase erlebt haben, dass sich die Wissenschaft täuscht, es ist eine Ideologisierung der Abzählen, Reime der sogenannten Wissenschaft, Follow the Science, hat sich blamiert, Wissenschaft ist Diskussion, ist Streit, ist Auseinandersetzung und die Welt ist vorwärts gekommen, weil sich Leute den Mut herausgenommen haben, dagegen anzutreten und nicht zu sagen, ja, das ist halt dann die Mehrheit, dann mache ich doch mit. Ja, möchten Sie gleich was dazu sagen? Ich, vielleicht das Zitat? 98 Prozent der Wissenschaftler haben diese Meinung, zwei eine andere. Sind Sie auch der Meinung, Sie haben ihn nicht direkt in Ihren Sendungen, aber bei tv wurden ja oft dann äh, zwei links, zwei rechts eingeladen, also ich sage jetzt zwei Maßnahmenbefürworter und, und zwei, die das kritisch gesehen haben. Äh, hatten Sie das, äh, würden Sie auch im Nachhinein da, dabei bleiben, dass das so richtig ist oder würden Sie sagen, eigentlich war das Verhältnis schon 98 zu 2 und wir haben das trotzdem zwei zu zwei dargestellt oder stimmt das Verhältnis vielleicht auch gar nicht? Also, zum einen sehe ich es natürlich genauso, dass, dass äh, wesentliche Errungenschaften äh, in der Wissenschaft und vor allem auch in der Medizin äh, seit, seit Jahrhunderten äh, immer von den Außenseitern ja, gekommen sind. Zum anderen, was mir als Journalist äh, in diesen zweieinhalb Jahren Schon auch, schon auch bewegt hat beim, beim Recherchieren äh, ist, dass es eben nicht nur ein Semmelweis war oder, oder zwei von 100 waren, sondern dass er wirklich von Nobelpreisträgern abwärts und von den meist zitierten bis vor zweieinhalb Jahren meist zitierten Virologen weltweit, wie Johannidis, der war der meist zitierte äh, Virologe weltweit, die sind über Nacht laut Herrn Mayer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 wird vielleicht das nicht gefallen. aber ich bin mit Günther sehr eng befreundet, mit Günther Meier. Aber wir haben darüber extrem viele Diskussionen gehabt, zum Teil auch in der Öffentlichkeit. Wir haben nämlich ein Buch miteinander geschrieben. Knockdown heißt es, ist gar nicht so teuer. <lacht> Ich habe aber den Wissenschaftsteil, da habe ich gar nichts geschrieben, sondern ich habe nur, ich habe einmal Volkswirtschaft studiert und war einmal Wirtschaftsjournalist, ich habe den, ah, den wirtschaftlichen und den politischen Teil geschrieben. Ist zum Teil, Es gibt ganz gute Einblicke, wie damals dieses Krisen Krisenmanagement funktioniert hat. Äh, der Günter kommt mir dann sofort mit der Erde, sie ist eine Scheibe Argument. Und sagt er, würdest du, wenn von 100 sagen, die Erde ist rund, und zwar, sonst ist es eine Scheibe, würdest du die beiden oder einen der beiden Scheibeverfechter einladen? Und so habe ich gesagt, nein, natürlich nicht. Und das ist ein bisschen so das Hauptargument, jetzt sehr stark vereinfacht. Es gibt natürlich eine sogenannte Schulmedizin und natürlich gibt es auch andere Medizin, aber das Problem ist halt immer die Verhältnismäßigkeit. Ich in diesem Fall zum Beispiel weiß ich gar nicht, dass, ob der Günther das zu verantworten hat, dass der dann niedergemacht gemacht wird. Aber das ja. Problem ist, dass dann jemand, der anerkannt ist, wie der Johannitis zum Beispiel, auf einmal wird der in eine Schublade gesteckt, dass man sagt, er ist einer, der sagt, die Erde ist eine Scheibe. Und wenn heutzutage jemand im Jahr 2022 sagt, die Erde ist eine Scheibe, dann kann man ihn nicht ernst nehmen, denke ich jetzt, da, da herrscht Konsens. Aber wenn jemand sagt, die Maßnahmen sind vielleicht übertrieben, wie es ein Ioannidis zum Beispiel gesagt hat, dann ist die Frage, ist das denn ein, der ist der eine scheibe oder der nicht gehört werden muss, oder kann man den, den man nicht so ganz nicht ernst nehmen? Lass uns doch mal festhalten, dass es die Scheibenvertreter waren, die die Kugelvertreter auf dem Scheiterhaufen verbrannt haben. Also, ich glaube, man muss das eben differenzierter sehen und diese, das sind wir wieder beim unabhängigen Journalismus, ich glaube, dass der Journalismus gar nicht dazu jetzt auserkoren ist, über wissenschaftliche Details zu spekulieren oder eine Linie vorzugeben. Das Wichtige ist, dass man den Diskurs offen lässt und auch sich das vor Ort anschaut. Ich habe es erlebt bei diesen Demonstrationen der Corona-Maßnahmen-Gegner, wie die von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 Jetzt habe ich gleich an dieser Stelle etwas dazu, wenn wir vorher von 98 zu 2 oder so was gesagt haben, die Runde ist überhaupt nicht so besetzt, dass sie jetzt quasi ausgewogen besetzt wäre, weil es sind jetzt von den Vertretern, die sind aus bestimmten Gründen hier, aber eher diejenigen, die die ORF-Berichterstattung auch kritisch sehen, würde ich sagen, 3 zu 1-Verhältnis, das heißt der Hans Bürger hat einen schweren Stand, äh, und ist jetzt äh, von der, auch von den Wortanteilen her geht es überproportional ein bisschen in, in, in eine Richtung. Aber äh, ich finde, es muss ja nicht die, immer die, die Minuten gezählt werden, oder der Herr Bürger wird es aushalten, was sich auch dessen bewusst. Ich stelle eine konkrete Frage. Beim, äh, als damals am 15. März diese Pressekonferenz war, da damals mit... Äh, Entschuldigung, machen wir jetzt eine Bürgerbefragung oder machen wir eine Podiumsdiskussion? <lacht> ja, okay. Äh, das können wir ja machen. Na na, äh, du mal bloß sagen. ich sorge halt nichts. Na, ich würde dem Herrn Bürger noch eine Frage stellen und damit Ihnen weitermachen. Jetzt passt. Äh, und zwar, sehr gnädig, danke. <lacht> so bin ich. Äh, da äh, war dann diese diese Bitte vom damaligen Innenminister Nehammer. Äh, jetzt habe ich leider den genauen Wortlaut in mehr Kopf, aber so sinngemäß in dem Moment, äh, wo es um den Lockdown gegangen ist, in, wir brauchen jetzt keine kritischen Medien, sondern wir brauchen jetzt die Unterstützung der Medien. Und da, hat man ja dann, da war dann auch, glaube ich, bei der PK nur die Pressekonferenz nur der ORF zugelassen und die APA, glaube ich. Und der ORF hat damals wirklich, glaube ich, kann man sagen, den Innenminister unterstützt und nicht kritisch hinterfragt. Würden Sie das im Nachhinein als Fehler bezeichnen oder würden Sie es wieder so machen? Also, eines muss ich schon jetzt da sagen zu meiner Verteidigung. Ich bin nicht der Generaldirektor, ich bin nicht der Informationsdirektor und ich bin nicht einmal der Chefredakteur. Also, ich bin auf der. Nein, nein, es ist schon wichtig, das einmal zu sagen. Ich bin auf der, vierten, auf, der, auf, der, auf der vierten Ebene. Das heißt. Halten Sie es für wichtig, wie der ORF damals reagiert hat, Also, wenn, wenn der ORF meint, übertragen wir das live, dann wird es live übertragen. Also, da. da. Brauchst du schon äh, sehr viele Skeptiker, um das noch abzuwenden? Was, was ich sage, was, wo der Fehler bei uns, glaube ich, gelegen ist, dass wir viel zu viel live übertragen haben. Weil natürlich äh, das sogenannte virologische Quartett, haben wir dann genannt, ja, die dort eine Stunde lang, bis zu eineinhalb Stunden, die Möglichkeit hatten, einfach dahin zu reden. Und ich glaube, so kann man es wahrscheinlich nicht machen. Äh, das sehen bei uns alle anders und sie sind zwar auch deshalb anders, weil zum Beispiel Ö24 alles live übertragen. Also, das heißt, wir kommen da in eine unglaublich schwierige Situation hinein. Entweder wir sagen weniger live, dann gehen die Leute zu den Live-Sendern. Ich sage, man muss aufpassen, was und wen man live überträgt, weil sonst kostet irgendwann einmal natürlich ja Also ich würde das wahrscheinlich, wenn ich es entscheiden könnte, ein bisschen anders machen. Okay. okay, gut, Herr Tichy, jetzt aber sind Sie am Wort. Na, na, stellen Sie eine Frage, also, ich, ja, mal, ich, ich möchte ich direkt schon. was drauf sagen. Okay. Also ganz ehrlich gesagt, eins, ich glaube, das ist völlig wurscht ob der ORF live übertragen oder wie viel und wie lange er live übertragen ist ja völlig wurscht. Die Frage und der journalistische Ansatz und die Frage der Unabhängigkeit ist ja nicht, ob ich eine, eine Regierungspressekonferenz live übertrage, sondern was sie dann damit macht. Und war ich, ich dann in der Folge, nach der Regierungspressekonferenz und mittlerweile zweieinhalb Jahre lang, eins zu eins nachbette, was die Regierung sagt und dann täglich den Herrn Wissenschaftschef äh, nachbinden lassen was die Regierung sagt und täglich, tagtäglich, seit zweieinhalb Jahren nur Experten einladen, die das auch nachreden. Keine einzige Gegenstimmen. Das ist das Problem. Und damit ist Das war jetzt in Österreich, wie, wie erleben Sie das auch in Deutschland? Ich, ich, ich will an einen anderen Punkt ansetzen, und zwar, wann ist und wie ist das mit der Freiheit des Journalismus oder der Medienfreiheit? Da gibt es ein paar harte und ein paar weiche Faktoren. Der erste härteste ist das Recht. Wir haben in Deutschland, Österreich ist so ähnlich, ein sehr liberales Medienrecht, allerdings muss man an seinen Rändern kämpfen wie ein Löwe. Wir haben ein sehr schmales Budget, ich habe das, das Unternehmen ja selbst gegründet, mit 1000 Euro im Monat, aber wir verwenden 10% unseres Budgets für Anwalts- und Gerichtskosten, die ich sehe schon, wie die Anwälte jetzt gierige Augen kriegen. <lacht> Weil äh, wir haben zum Beispiel letzte Woche ein Verfahren gewonnen gegen die stellvertretende Bundestagsvizepräsidentin, oder, nein, stell die, gegen die Bundestagsvizepräsidentin Katrin göring eckert die uns untersagen wollte, dass wir uns über sie lustig machen. Wir dürfen uns über sie lustig machen. Bitte weiter. Ja. Wir haben ein ewiges Verfahren gegen Chan Shepli, eine palästinensische Staatssekretärin in Berlin, verloren. Über die dürfen wir uns nicht lustig machen. <lacht> äh, äh, ich glaube, dass in Deutschland die faktische Pressefreiheit niedriger ist als im Kaiserreich. Im Kaiserreich gab es aus München den Simplicissimus, der in unglaublich scharfer Art und Weise die damals herrschende Klasse aus Militärs, Adel und so kritisiert hat, das wäre heute de facto nicht mehr möglich, aber es ist noch relativ möglich. Das zweite ist die wirtschaftliche Unabhängigkeit, wir ein bisschen darüber geredet. Und jetzt mal aus deutscher Perspektive, das deutsche öffentlich-rechtliche Fernsehen, das Pendant zum ORF, ist mit 8,6 Milliarden Euro im Jahr ausgestattet. Das entspricht dem Bruttosozialprodukt aller afrikanischen Staaten südlich der Sahelzone ohne Südafrika. Also wir könnten eigentlich ganz Afrika öffentlich-rechtlich durchfüttern, ernähren und alles andere. Wir müssten es nur wollen, wir wollen es aber nicht, wir verblasen es lieber. Also, und trotzdem einer neuen Umfrage zur Folge, die wir am kommenden Samstag veröffentlichen, sagen 60 Prozent der Deutschen, unabhängig ist nicht das, was wir mit ARD und ZDF verbinden, sondern wir verbinden damit Abhängigkeit. Also Geld allein, harter Faktor, bringt es auch nicht. Denn wenn es nur ums Geld ginge, wären ARD und ZDF die größten Freude, Freunde und die größte Freude der Pressefreiheit. Ich glaube, es ist etwas, was wir im Kopf brauchen. Nämlich, dass man sich unabhängig gibt und unabhängig macht und auch bereit ist dafür, zu streiten und äh, als, äh, als Straßenkämpfer fast aufzutreten und nicht immer zu sagen, ja, ja, aber ich muss aufpassen, was mein Intendant dazu sagt. Also da hört es doch schon auf. Also wir müssen die Pressefreiheit, die Meinungsfreiheit nicht als Geschenk betrachten, die wir in Deutschland von den Amerikanern geschenkt gekriegt haben, sondern wir müssen sie täglich verteidigen. Und wenn wir das nicht wollen, dann ist was im Kopf falsch. Und deswegen wäre meine Bitte, lass uns doch darüber sprechen, warum engen wir uns so ein und quälen und fahren so Kurven, Statt dass wir einfach sagen, wir fragen den einen und fragen den anderen. Und bitte Zuschauer, bilde du dir deine Meinung. Zu der Unabhängigkeit und der Freiheit der Presse da möchte ich da eine kleine Geschichte erzählen, weil es hängt natürlich immer um Geld auch. Das ist heißt, der Wegschein, das wissen wir alle. Und ich habe da mal einen netten Termin, das ist schon länger her, zehn Jahre, es war keine schwarze Regierung bei einem Medienstaatssekretär gehabt. Und der hat zu mir in einem Gespräch gesagt, Wie würdest denn du die Inserate verteilen? Ja, also, ich habe da nicht gesagt, gibt es bitte 90% der Krone, sondern ich habe gesagt: ja, Objektiviert das doch, ladet es ein, Journalisten, äh, Publizistikprofessoren aus ganz Europa, die machen ein Punktesystem nach Auflage, nach Arbeitsplätze, nach politischer Bedeutung und und und. Und er sagt, ja, das klingt ganz gut, ja, dann hat der OF 10 Punkte, die Krone 8 Punkte und so weiter und so fort. Und dann sagt er, kurz überlegt, dann braucht es uns ja nicht mehr. Und das ist der Punkt. Man will ja diese politische Macht weiter ausüben und das ist das große Problem in Österreich, ich weiß nicht wie es in Deutschland ist, aber ich glaube schon, dass es in Österreich besonders dramatisch ist, dass man hier diese Macht, diesen Zugriff auch ausüben will. Darum gibt es ja weiter die Gießgebühren, weil da kann man bei jeder Diskussion so oder so machen. Ne? Äh, sind wir halt für die Gießgebühren, dann sagen wir, können wir beim ORF-Chef sagen: naja, Wir haben die unterstützt bei den Gießgebühren oder bei wieder 8% Erhöhung. Oder man sagt: äh, Naja, diskutieren wir mal über die Gießgebühren naja, dann kann man schon wieder die Daumenschrauben ansetzen. Und es geht prinzipiell über das Geld und das muss einmal objektiviert werden. So, Ja, aber ähm, ich habe auch ein Bedenken dagegen, äh, ich würde einem Politiker nicht vorwerfen, auch einem Unternehmer nicht, wenn er versucht, auf Medieninhalte Einfluss zu nehmen. Das ist sein Geschäft, das muss er machen. Äh, Einfluss zu ich nehmen, ja, aber mit Argumenten, ja, ja. nicht mit Geld und nicht mit Erpressung. Erpressung ist äh, überschritten, aber natürlich wird das auch mit Geld versuchen. Ich finde, wir sollten uns herausbewegen aus so einer Pippi-Langstrumpf-Welt, wo alle lieb zueinander sind. Wir sind Pippi-Langstrumpf, also wir müssen einfach dagegen bereit sein, anzutreten. Wir müssen uns wehren. Wenn wir erwarten, dass Politiker uns lieb haben und uns ausgewogen behandeln, haben wir schon verloren. Es ist ein Kampf. Meinungsfreiheit, Pressefreiheit ist ein ständiger, täglicher Kampf. Und am besten ist, wenn man die anderen akzeptiert und sagt, es ist euer Interesse, uns zu beeinflussen und meins, mich nicht beeinflussen zu lassen. Und in diesem Konflikt müssen wir ständig kämpfen. Natürlich ist es schön, wenn man viel Geld im Kreuz hat, das hilft einem dabei und manchmal muss man leider auch äh, gewisse Sünden begehen, das wäre jetzt äh, völlig verkehrt, wenn man so tut, äh, hier sitzt äh, Erzegel Gabriel mit dem Feuerschwert, nein, das ist leider nicht so, äh, sondern es ist ein ständiger Prozess des Abwägens, des Kämpfens, der Auseinandersetzung, aber ich glaube, dass, wir wollen ja hier auch für junge Journalisten was abliefern, ihr müsst kämpfen, ist die Botschaft, es wird euch nicht geschenkt. Und das ist die entscheidende Botschaft, es wird euch nicht geschämpft, ihr müsst es euch nehmen. Ich war nach der Wiedervereinigung für den Ostdeutschen Rundfunk zuständig. Das war ein reiner Propaganda-Apparat der SED. Und es war ganz schwierig, den Journalisten zu sagen, ihr seid jetzt frei. Ihr dürft uns kritisieren, mich auch, ich muss das aushalten. Es gibt Grenzen der Beleidigung, aber die sind trotzdem mit der Dachlatte gekommen. Aber auch das haben wir geschafft. Aber die Freiheit, sich zu nehmen, zu sagen, zu schreiben, zu senden, was richtig ist, das muss in den Köpfen verankert werden. Und wenn wir ansagen, anfangen zu sagen, ja, aber da machen wir Einschränkungen, das muss der Intendant erlauben, das Geld muss da sein und so weiter und so fort, ist alles wahr, aber es ist die zweite Wahrheit. So, äh, dann würde ich jetzt sagen... Es sind sicher einige Fragen aus dem Publikum. Sie können gerne Anmerkungen machen oder Fragen ko konkret an Einzelpersonen oder in die Runde schicken. So, jetzt fange ich der Reihe nach des Aufzeigens an. Äh, mit Ihnen bitte dann ganz hinten und dann dort. Vielleicht kurz aufstehen, äh, wenn Sie sagen, zusagen möchten, wer Sie sind und an wen die Frage geht. Matthias Lexter, die Frage geht eigentlich an alle Sie hier. Äh, Herr Schmidt, Sie haben es angesprochen, die Verhaderung oder die, die, die Verknüpfung oder mit, der, mit der Politik. Man sieht es jetzt im, im Bereich der Wienenergie, dass die Politik nicht die Lösung ist, sondern ständig neue Probleme schafft. Wurscht welches Couleur das sie hat. Wie können die Medien dazu beitragen und da sind Sie jetzt gefordert, diese, dieses, wie soll ich sagen, diese, diese Kritik, am, am, dieses Feuer am, am Leben zu erhalten und nicht nachzugeben, bis da endlich einmal Lösungen kommen, Mehr Transparenz wird seit Jahren gefordert, ich sehe nirgendwo Transparenz. Die Grünen haben es massiv eingefordert, sie sind in der Koalition jetzt mit den Schwarzen, nichts kommt davon durch. Ähm, wir haben es satt als Bürger, mit unserem, wie mit unserem Steuergeld umgegangen wird und wir wollen, dass das seriöser gemacht wird und wir zählen auf Sie als vierte Macht im Staat, dass Sie da für, für Transparenz, für, für, für eine gewisse Ethik und Moral sorgen, die offensichtlich völlig abhalten gekommen ist. Da bin ich beim Herrn Tiche, das ist halt ein täglicher Kampf bei uns und wir haben jetzt gerade aktuell ein sehr, ja ich muss sagen, ich bin auch da sehr emotional engagiert bei einem Beispiel, dass wir am gestrigen Tag einen Anruf bekommen haben und wir unsere Berichterstattung über Wien Energie anders formulieren sollen, dann werden wir auch mit Inserate bedacht von der Stadt Wien. Also das ist eine ziemlich klare äh, Sache gewesen und gibt auch nichts zum Herumdeuten. Äh, wir haben abgelehnt und haben das auch veröffentlicht und haben das uns auch lange überlegt, weil die Stadt Wien... Applaus also sich mit der Stadt Wien anzulegen, Hansi Bürger weiß das glaube ich auch, ist kein Lärcherl, ja, also die haben schon eine Machtposition, wo sie einen auch notfalls das, den Strom im Museumsquartier abdrehen können, ja. Also äh, man legt sich damit jemanden an, der das schon 30, 40 Jahre diese Machtposition ausübt. Wir haben aber trotzdem diesen Schritt gewählt, weil wir eben unabhängig sind und weil man das jeden Tag auch vorleben muss. Vielleicht werden die anderen auch einmal mutig und in der Krone schreibt dann auch einmal einer, ich habe eine Intervention gerade gekriegt, ich dokumentiere das, ich habe das auch aufgenommen und gebe das auch jetzt weiter und an der Öffentlichkeit bei mir hat auch jemand aus der Stadt Wien versucht, mich unter Druck zu setzen und ich lasse mir das nicht mehr gefallen. Ein Bravo. Kurier hat es 2008 übrigens, 2018 auch veröffentlicht, als ein Sprecher der Stadt Wien bei Ihnen interveniert hätte, hat das auch veröffentlicht und ich glaube, das ist der richtige Weg. Ich bitte bereits um etwas kürzere Antworten, weil ich schon ein halbes Auge auf die Zeit werfe. Aha, ist das weg jetzt Oder? Ah, jetzt ist es wieder? Das sind die ersten Zeichen. Die das... <lacht> Den Ton Nein, ich möchte etwas anderes jetzt darauf antworten. Äh, bin nicht mehr bei. Ich bin nicht mehr einverstanden mit der allgemeinen Politik und Politikerbeschimpfung. Äh, zu was führt es? Das? das führt dazu, dass immer weniger qualifiziertes Personal in der Politik zu finden ist. Es ist so. Wenn du halt äh, ohne Unterbrechung, und zwar ziemlich quer durch alle Medien, jeden und jede Politikerin schlecht machst und 24 Stunden verfolgst, auch in den sozialen Medien, kennt kenne so viele Beispiele, wo du da wirklich am Kopf greifst, nämlich ein Beispiel, der Chauffeur vom, vom Bundeskanzler Kurz parkt irgendwo in einer Behindertenzone, eine Riesengeschichte, ich weiß auch Medium, sage ich jetzt nicht, denkt man, ist das echt so wichtig? Ich meine, ja, schlimm, aber Riesengeschichte gewesen, kann ich mich noch gut erinnern. Hingegen, was sehr wenig beleuchtet wird, ist der Einfluss der Wirtschaft und der Konzerne. Also glauben Sie mir,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 Da kann der OF nicht mit. Und das muss man sich irgendwann einmal anschauen, wie stark gibt es da Erpressungen. Das wollte ich jetzt einmal einfach nur dazwischenwerfen. Es ist nicht immer nur die böse Politik. Aber der OF ist doch öffentlich finanziert. Ja. Das ja, ist der große Teil. Unterschied zu den Privaten. Ein Drittel. Ein zwei Drittel. Ja, aber das reicht doch. Ja. Nein, ein Drittel, es, es, es wird. Ja. Na, die, die, die, einen Moment. Wir sind, sind nicht die ARD und ZDF, die ja, haben ja, gut, über 90 Prozent ich, ich würde sagen, geben Sie mir das Drittel, ich bin hoch dankbar. Ja. <lacht> ja. Gut. Äh, Konkret noch auf die, die Frage, was soll man tun? Ja, ich glaube, glaub, äh, an dieser Stelle ist vielleicht auch ganz, ganz wichtig ja. zu sagen, dass, dass Sie äh, gerade in den letzten Jahren die Parameter massiv verschoben haben, äh, was bis vor wenigen Jahren noch eine ganz kleine Links-Rechts-Aufteilung war und weil du zuerst gesagt hast, ganz egal wer an der Regierung war, sie haben alle interveniert, ja das stimmt, interveniert haben sie alle, nur in der Berichterstattung sind sie trotzdem nicht gleich durchgekommen. Das ist schon ein Faktum. Aber interessanterweise haben wir, haben wir in, den, in den vergangenen zweieinhalb Jahren ja gemerkt, dass Links-Rechts jetzt überhaupt keine Rolle mehr spielt, bei Corona war das völlig wurscht. Das Rätsel ja bis heute alle, dass, die, dass die, die, die, der Großteil der Linksintellektuellen äh, seit zweieinhalb Jahren Jahr mit Grundrechten nichts mehr im Hut hat. Ja. Interessant, ne? Und weil du angesprochen hast, den Titelskandal, ja, diese Geschichten aus der, aus der Wirtschaft äh, gibt es, hat es immer gegeben. Ich, ich frage mich, was ist, denn, was ist denn seit ein paar Jahren los? Äh, infolge des Titelskandals äh, trauen sie nämlich die großen und größten Autokonzerne nicht mehr klar denken oder zumindest nicht öffentlich sagen, was sie klar denken. Und der Wahnsinn mit den Elektroautos wird wie eine Religion seit Jahren vor uns hergebetet. Was ist denn da passiert? Ja. Ja. Jeden Tag wird verkündet von, von, von 99% der Medien, wie toll Elektroautos sind. Ich schaue mal gerade bei, bei OF1, aber wieder eine Redakteurin ist mit, mit drei Leuten, Wir machen das mit dem Elektra, hat da vorne ja die obere Adria so einen Schwachsinn. Ja. Zehn Stunden haben es gebraucht bis, bis Legnano. Ja, aber es ist trotzdem so toll, weil wir, wir waren so umweltfreundlich und es wird nicht darüber drüber geredet, dass, dass, dass in, in Südamerika ganze Landstriche schon, schon durch den Lithiumabbau kaputt gemacht worden sind und weiter kaputt gemacht werden, dass, dass Kobold wie die die deutsche Außenministerin sagt, äh, äh, durch Koboldabbau, äh, äh, äh, Kinderarbeit in Kongo und und und, aber das ist alles super. Das haben wir auf alle klar, alle, alle, super und politisch korrekt und umweltfreundlich. So ein Schwaben. Ich kann leider gerne Reklame für ein Buch machen, aber für meinen Vortrag morgen. Und ich glaube, anschließend an das, was ich vorhin gesagt habe, dass es im Kopf anfängt, Jedenfalls in Deutschland haben wir das Problem, was eine Kollegin von der Süddeutschen Zeitung nannte, die freiwillige Gleichschaltung der Journalisten. Das ist ein vergifteter Begriff, weil die Gleichschaltung war ein Begriff von Josef Goebbels, der sie natürlich mit KZ und Gestapo durchgesetzt hat. in Roll, ich zitiere sie im mal, ist es nicht mir zuschaltbar. Eine freiwillige Gleichschaltung ist noch viel wirksamer, weil gegen eine erzwungene Gleichschaltung kann man sich nämlich wehren. Und viele Leute wehren sich gegen etwas, was man ihnen mit Zwang äh, überstülpt. Aber wenn sie es aus Überzeugung machen, dann gibt es kein Halten mehr. Nun sage ich da nichts zu Österreich, aber zu Deutschland ist es so, dass wir halt die, diese Gleichförmigkeit der Berichterstattung haben, weil die Journalisten gleichförmig denken und sich ständig gegenseitig bestätigen. Und das ist das Problem, dagegen kommst du auch mit viel Geld nicht mehr an. Das erlebt man bei Diesel, das erlebt man bei Kernkraft. Also ich meine, das ist ja keine Debatte mehr, die wir führen können. Man muss sich diesen Wahnsinn einmal anstellen. Wir haben keinen Strom, aber stellen die letzten Kraftwerke ab. Wir haben in Deutschland Fracking verboten, aber importieren frackinggas aus den USA. Wir haben in Deutschland verboten, dass man CO2 in den Boden steckt. Wir bauen jetzt eine Pipeline von insgesamt 1000 Kilometern nach Norwegen, weil dem Norweger, dem können wir es unter den Deppich drucken. Mit anderen Worten, wir sind eine hochschizophrene Gesellschaft, die hochverlogen in ihren Medien sich ständig sagt, aber wir sind Öko. Zur nächsten Frage aus dem Publikum. Jetzt nehme ich in dem Fall bitte da in der Mitte. Kurz dazu sagen, wer Sie sind, bitte. Und Fragen. Armin Elbs, ich war der Querdenkenleiter Österreich und ich möchte hier eine Frage stellen, die eine andere Qualität hat hinsichtlich Unabhängigkeit. Und Herr Tichy hat schon einen Input gegeben in diese Richtung, nämlich Gleichschaltung oder Gleichförmigkeit der Journalisten. Und zwar. 1. August 2020, Berlin. Nach dieser Demo bin ich ins Hotel zurück, haben wir gedacht, okay, ich bin Österreicher, schau mal, ORF, was berichtet wird. Irgendwas von 18.000 Demonstranten. Ich als Einblickleser, bin gleich zu Tiches Einblick, haben wir gedacht, okay, was gibt es da zu so finden? Am nächsten Tag bin ich mit dem ersten Artikel fündig geworden. Und auch dieser hat enttäuscht, erst mit dem zweiten Artikel, habe ich dann ein Zurechtrücken gesehen, also diese Ereignisse, die stattgefunden haben mit so vielen Leuten. Jetzt frage ich, als Podiumsdiskussionsfrage, Unabhängigkeit in der Informationsbeschaffung, wie steht es um die? Weil es kann nicht sein, dass ein ORF, der in Berlin garantiert präsent ist, aber auch Tiches Einblick, die sich auch in dieser Stadt genug Informanten, sage ich mal, haben, Korrespondenten, was immer auch, das übersehen. Sie sitzen links von Ihnen. <lacht> das übersieht, was tatsächlich dort gelaufen ist, mit wie vielen Leuten und dergleichen, dass man dann vor allem im Mainstream mit dieser Zahl weiter operiert hat und Richtung Rechtsruck in der Berichterstattung, also für mich ist da die Frage eben, wie unabhängig sind die Medien hinsichtlich der Informationsbeschaffung, wie können Medienhäuser mit ihren Redakteuren, mit ihren Journalisten, die zuarbeiten, auch so eine Unabhängigkeit Aufstellen. Sie haben die Zahl 18.000 18. 18. Ja. genannt und was wurde dann später berichtet, also wie viel waren es aus Ihrer Sicht? Oder ja, ja, ich, meine, ich habe auch Polizeifunk gehört, also ich war ja auf der Bühne oben, ich habe dann auch bei diesem Buskurs, der stattfinden hätte sollen, von Alexander Ehrlich mitgehört. Also da waren schon einige hunderttausend Leute da. Also ich habe verschiedene Funksprüche gehört und, und Kommentare von Einsatzleitungsorganen und da waren einfach ganz andere Dimensionen. Also okay. mit Faktor 10 wollte man mindestens anfangen nach oben, oder? Frage Wenig. an wen gerichtet? Ja, an alle. Ja. Und zwar Unabhängigkeit. Wie sehen Sie die Unabhängigkeit in der Informationsbeschaffung? Weil solche Dinge sollten nicht passieren. Also nehmen wir oder? mal ganz nehmen wir das Beispiel. Also 18.000 wurde von fast allen Medien damals, glaube ich, übernommen, oder? Genau. Und offenbar waren es ob objektiv. Genau, wie kann gesehen, das passieren? dass Medien ja. aller Ausrichtungen und... Ja. und Okay. Ah, mit jedem mit du ein bisschen kürzere Antworten ja, ja. inzwischen, weil wir schon ein bisschen auf die Uhr schauen. Also von Berlin, da kann ich leider nicht mitreden, da haben wir vermutlich die Agenturmeldungen auch übernommen. Ich weiß es von Wien, von den Demonstrationen und das war für uns eigentlich dramatisch erschütternd, dass die Polizei oft andere korrekte Angaben gemacht hat, weil die machen das ganz einfach, die fliegen mit einen Hubschrauber drüber und machen dann eine Erzählung und das ist dann relativ genau und dann haben wir immer dann auch die APA-Meldungen, also der Austria Presseagentur, die sich so offiziös gibt und total ungefärbt und neutral und seriös und das hat sich dann immer dann um 20, 30.000 30 Personen unterschieden, also nach unten, weil man nicht wollte offenbar und das haben wir bei einem großen Thema eigentlich, dass sich manche Medien und da muss ich jetzt auch den ORF kritisch beurteilen, sich als neutral und offiziell als staatstragend geben, obwohl sie es überhaupt nicht sind manchmal. Ja, also die sind Meinungsmacher genauso, und da sind wir bei einem Thema, eins sage ich noch dazu, ich muss ganz ehrlich sagen, mich kotzt das jedes Mal an, bei der Zeit im Bild jetzt mittlerweile, das ist offenbar vorauseilender Gehorsam von den Redakteuren, jeden Tag, egal ob in China eine Schlammlawine runtergeht oder in Australien ein Bergrutsch ist oder in den USA, ein Waldbrand ist, es ist immer die Klimakatastrophe. Das ist zum Kotzen. Ja. Da werden die Leute manipuliert, da wird das Gehirn offenbar weich gemacht, dass man da genau das, diese Stimmung erzeugt. Und da gebe ich Ihnen Recht, da muss man mal eingreifen und muss man mal an den äh, Verantwortlichen auch, gibt es einen Generaldirektor und man sagen, so geht es nicht. Also so kann man nicht weitermachen. Okay, jetzt hat der Hans Bürger natürlich nicht persönlich die Berichterstattung gemacht bei äh, diesem Ereignis, aber ORF wurde jetzt quasi direkt angesprochen und, und also sichtweise des ORF dazu, oder das sind ja eigentlich auch Vorwürfe? Also ich war nie Chronikjournalist, aber ich weiß, dass bei uns schon eigentlich die Polizeizahlen genannt werden. Aber in einigen, seit einigen Jahren wird eigentlich beides genannt. Jetzt nehme ich aber mal ein anderes Beispiel, den 1. Mai. Also laut SPÖ waren es glaube ich 100.000 und laut Polizei 5.000. Und äh, soweit ich weiß und soweit ich es heute halt verfolge, versuchen wir jetzt immer beide Zahlen zu nennen. Laut Veranstalter waren so viel und laut Polizei so viel. Dass wir unter die Polizeizahlen gehen bei, bei äh, solchen Themen, das habe ich nicht mitgekriegt. Also ja, weiß ich nicht. Gut. Äh, ich habe es schon mitgekriegt, <lacht> <lacht> zum einen auch, weil, weil sich das auch in den vergangenen Jahren geändert hat, äh, man hat sich früher, wie ich meine, doch meistens auf die Zahlen da. Polizei verlassen können in den letzten zwei, zweieinhalb Jahren bei den Demos nicht mehr. Ich weiß das definitiv auch, äh, weil es ja auch in der Exekutive, die heute sie zwar sehr bedeckt, weil sie, weil sie natürlich äh, Repressalien befürchten, aber in der Exekutive gibt es ja mittlerweile auch 5000 oder 10.000 kritische Polizeibeamte äh, und, und ich weiß von denen, dass bei den Wiener Demos die Zahlen massiv manipuliert wurden. Auch und, und ich habe ja gesagt, bitte gebt doch die, die Bänder von den Hubschraubern, aus. es war ja ein Flugverbot für private Hubschrauber, es durfte nur Innenministeriums Hubschrauber fliegen, ich habe gesagt, gebt uns doch die Bänder, nein, dann gehen wir nicht her. Also bei dieser einen äh, Demo in Wien, äh, wo es ja diese Zeitraffer-Bilder gegeben hat, wo offiziell zuerst von 15.000, 20.000, die Rede war dann glaube ich so 25.000, äh, laut Hubschrauberbildern waren es definitiv über 100.000 äh, Leute. Die sind aber die offiziellen Zahlen. Der Polizei waren ganz anders. Äh, und zum anderen, äh, ich habe auch bei uns im Unternehmen, äh, äh, gerade in den vergangenen zweieinhalb Jahren, ständig Diskussionen, gerade mit den jungen Kollegen äh, bei den Nachrichten. Äh, interessanterweise, wir sind ja der einzige Sender, der nicht in Wien ist. Wir haben aber natürlich eine Wiener Redaktion und, und, und wir wissen, dass, dass unsere, unsere äh, jungen Kollegen von den Nachrichten in den vergangenen Monaten massiv von den Kollegen der meisten anderen Medien immer wieder unter Druck gesetzt und blöd angeregt worden sind, von der Politik sowieso. Äh, was, was, bleibst du da bei dem Schwurbelsender und, und, und, und, und das geht doch nicht und, und ihr manipuliert alles äh, und, und umgekehrt, bei uns ist es nicht so, dass, dass ich als den sage. Es gibt eine Wahrheit, die müsst ihr alle verbreiten, aber, aber es ist Wochen, Monate, fast jetzt schon jahrelange Diskussionen. Du kannst nur Überzeugungsarbeit leisten. Äh, wir, sind, wir sind oft außerdurch Abende bei uns gesessen und haben diskutiert äh, mit, mit den Kollegen, gerade auch bei, bei den News. Äh, und natürlich ist man abhängig von den Agenturen in Österreich oder APA, äh, international von Agenturen wie Reuters. Jetzt begeben wir auf gefährliches Terrain, weil jetzt wir Verschwörungstheoretiker, weil man natürlich weiß, wie Reuters mittlerweile aufgestellt ist, wer dort im Aufsichtsrat sitzt, dann darf man sich nicht wundern, wie auch Agenturmeldungen zustande kommen. Zahlen bei Demonstrationen sind ganz schwer. Nach meiner Erfahrung kann man bis zu ungefähr 1000 Leute einigermaßen selbst korrekt abschätzen. Danach verlassen sie dich, weil du gar nicht weißt, in wie vielen Nebenstraßen sich so ein Trupp verlängert oder auch nicht verlängert. Deswegen gibt es nur eine einzige Möglichkeit, die Zahlen der Polizei und die Zahlen der Veranstalter, wobei beide in der Regel nicht mehr stimmen, die Zahlen der Polizei stimmen nicht mehr, weil jedenfalls in Deutschland die Polizei zunehmend politisiert wird. Das ist äh, wahrscheinlich eine gemeinsame Erfahrung, das hat man auch in anderen äh, Prozessen entdeckt, in der Auseinandersetzung, also die Brutalität, mit der die Polizei wenn also man hochgefährliche 87-jährige Mütter an die Wand drückt oder auf den Boden schmeißt, das ist schon beeindruckend. Ich glaube aber auch nicht die Zahlen der Veranstalter, denn der Veranstalter lebt davon, dass er siegt. Also Journalismus ist eben nicht irgendeines Vertreters Freund zu sein, sondern du stehst immer zwischen den Dingen und du kannst es eigentlich nicht richtig machen und dann hast du es richtig gemacht. So. Ich erlaube mir hier dann noch eine Zusatzfrage zu stellen, und die hat nichts mit Zahlen zu tun. Die geht einfach um Anwesenheit oder Nichtanwesenheit. Wie kann es sein, dass Robert F. Kennedy am 29. August von allen Medien bis auf Russia Today im deutschen Sprachraum als anwesender Redner übersehen worden ist? Gibt es eine Verpflichtung über Robert Kennedy zu schreiben? Nein, das gibt es nicht. Aber wenn man über eine Ob sehr viele viele Veranstaltung. Ja, aber wenn man uns eine Veranstaltung berichtet, dann ist das, denke ich, auch ein Punkt, der außerordentlich ist und außerordentliches sollte man berichten. So, noch Fragen, Anmerkungen aus dem Publikum. Da ganz hinten war relativ früh eine Wortmeldung und dann gehen wir so durch. Ja, Entschuldigung, ja, okay. Gehen wir mal zuerst ganz nach hinten, bitte. Ja, super Franziska. Ja, ah, ich möchte es nicht stehen lassen, weil auch wenn es bequem wäre, Robert Kennedy weiß nicht, wo er aufgetreten ist, es gibt keine Berichtspflicht für jedes Mitglied eines reichen amerikanischen Clans. Lass mal so stehen. Frage ganz hinten bitte. Mein, ja. mein Name ist Fondon Steen und ich bin nicht Holländer. Ich gucke mich jeden Tag ORF-Nachrichten an, als äh, Witwer von einer Österreicherin. Ich gucke mich jeden Tag ZDF-Nachrichten an, ich gucke mich jeden Tag BBC-Nachrichten an, CNBC und Schweiz. Und meines Erachtens ist die objektive Berichtgebung von der ORF viel, viel objektiver als die von ZDF. Ich sehe zum Beispiel, dass der Herr Bürger und seine Kollegen, ob sie es der Herr Kunz oder der Strache einladen, aber richtig grillieren, bis es zum Punkt kommt, sowohl Oppositionsparteien als denen. Was ich sehe bei ZDF ist, dass die konstant die Regierungspartei vertreten. Wenn der Herr Tichy sagt, dass das Budget von 8 Milliarden, der Intendant von ZDF, wie ich es verstehe, der wird gewählt unter Vorstand oder Aufsichtsrat von etwa 180 Vereinen, um die unterstützen indirekt diese Kultur, dass nicht kritisch Politiker oder Interessen hinterfragt werden. Das bedeutet meines Erachtens, dass die Bevölkerung in Deutschland das völlig unterstützt. Und die, das beste Beispiel, das ich sehe, wo man meines Erachtens die Bürger über den Tisch zieht und wo angeblich nur Leute, die gebildet sind, und, und intellektuell nachdenken und ihre Zeit damit äh, passieren, dass, dass das wichtig ist, um unsere demokratischen Freiheitsrechte langfristig äh, äh, zu, zu supporten, ist das Beispiel, dass in der Politbarometer, der um die, jede vier Wochen auf ZDF ist, bis 15. Februar kamen die, die meistgeliebten Politiker in Deutschland. Und Frau Merkel war bis 15. Februar immer dabei, obwohl sie schon drei Monate nicht mehr im Amt war, um sie zu feiern, um sie als beste Politikerin in den letzten 15 Jahren von ganz Europa äh, Namen zu geben. Okay, danke. Dank. Danke für die Wortmeldung. Oder ist Gute noch etwas ganz Frage. Wichtiges, weil wir schauen schon ein bisschen auf die Uhr ich wollte nur zum Schluss machen, ich okay, habe eine okay. Frage gestellt, wo ja. man Statement. Ja. <lacht> so, dann kommt der Russlandkrieg und plötzlich die Woche nachher, wo Leute schon gesagt haben, was ist die noch drin, ist sie draus. Indem natürlich alle erwartet haben nach dem Russlandkrieg, dass sie direkt oder indirekt, gewusst oder nicht gewusst, Putin unterstützt und mit groß gemacht hat, dass wahrscheinlich ihre Umfrage werden ganz in Tief gefallen wäre in Dingen. Das ist für mich ein Beispiel und, und bei Markus Lanz ist das gleiche. Früher nichts schlecht über Merkel, jetzt in konstant Bashing über was Merkel als falsch gemacht hat. Danke. Okay. Gut, danke für dieses Statement. Denn Wortmeldungen gibt es ein paar, jetzt Ja, natürlich die Dame da heptisch, ist ja. Ja. Jetzt ich die Dame dort bitten, in dem Fall vielleicht ja, Sie. kurz aufstehen, auch ein bisschen ein, ein Satz, wer Sie sind und ja. zu Ihrem Hintergrund und eine Frage oder Statement. Guten ja. Abend, ich bin Andrea Meyer, ich war selbst auch, auch Journalist. Moment, es gibt noch ein Mikrofon dazu. Ja, schönen guten Abend, mein Name ist Andrea Mayhofer, ich war selbst uh, rund 15 Jahre lang Journalistin und bin nach wie vor auch in diesem Bereich tätig, also im Kommunikationsbereich. Mir wäre einfach wichtig, auch für den Nachwuchs hier, uh, wie kommen wir jetzt also aus diesem Dilemma heraus, es ist eine Tatsache, es gibt keinen unabhängigen Journalismus, kritischer Journalismus ist sehr schwierig, weil hier eben oft die Chefredakteure, es ist hier wirklich viel politische Besetzung, man muss schauen, wer sitzt im Stiftungsrat, wer sind die Hintermänner, wer sind die Geldgeber der Medienhäuser und die Interessen. Wie kann man es schaffen, wirklich, dass man sich trauen kann, ein, ein kritischer Journalist zu sein. Man kommt ja oft gar nicht drüber, wenn man jetzt die Ideen hat. Das wird ja gar nicht genommen, weil der Chefredakteur sagt, nein. Wie können wir das schaffen, dass man wir wirklich in Zukunft einen ordentlichen, anständigen Journalismus mit dem Erdenkodex, wie es vielleicht früher war, oder hat es das jemals gegeben, wieder schaffen, das wäre mir echt ein Anliegen, weil da sind wir echt ist in einem Dilemma. Mhm. Danke für das Statement, ich würde gleich mal sagen, weil sonst wäre die nächste Frage, aber ja, ganz ja. kurz darauf replizieren, gerne. Ganz, ganz kurz dazu, den, also ich muss Ihnen da widersprechen, natürlich gibt es den kritischen und unabhängigen Journalismus, also auch in großen Medienhäusern, auch beim ORF, es ist schon personenabhängig, ob sich wer das traut oder auch nicht traut. Und es wären Skandale wie Krankenhaus Nord oder jetzt der Wien-Energieskandal oder auch Linz nie aufgedeckt worden, wenn es nicht kritische Journalisten gegeben hätte. Und das muss man nochmals betonen, es gibt auch diese Unabhängigkeit. Man muss sich halt nur durchsetzen und nur trauen, da bin ich beim Herrn Dichi, der das heute halt schon mal gesagt hat, äh, man hat dann auch Probleme, ich habe es auch am eigenen Leib gespürt, wenn man zu kritisch ist, ähm, kann das natürlich mit ähm, gewissen ja, Unannehmlichkeiten enden, äh, man muss halt dann auch versuchen, so wie es wir jetzt machen mit dem Express, dass man halt ein neues Medium aufbaut, dass das auch wirklich jeden Tag lebt. Danke. durch die kritischen Journalisten sind viele Bereiche, wo es nicht möglich ist. Und dann habe ich die Wahl, bin ich gefällig oder ich muss gehen. Okay, dann kann man entscheiden. Was ist, wenn ich sage, ich liebe meinen Job, meinen Kollegen, dann habe ich wohl schon gehen, zu sagen, bin ich gefälliger oder nicht. Und natürlich gibt es tolle Sachen, wo tolle Recherche passiert ist, wie jetzt aktuell den letzten zwei Jahren Okay, danke für dieses Statement. Der Frage aus der allerletzten Reihe, bitte, ja, von der Guten Abend, mein Name ist von und bin inzwischen relativer Kritiker, also nicht Befürworter, nicht Gegner, sondern Kritiker. Und möchte da gerade überleiten zum ORF, weil Sie vorher einen anderen Kanal angesprochen haben, dass der ehemalige Fahrer auf dem Behindertenparkplatz äh, geparkt hat. Und das war eine Story wert, äh, Um das heute ganz aktuell zu bringen, Hofburgwahl. Pause für Van der Bellen nach Wanderunfall. Ja, das ist ja Headline wert. Also da muss ich schon sagen, der ORF, Berichterstattung, unglaublich. Wir hatten am 29. .7. Acht Bundespräsidentenkandidaten live. Drei per Zoom, einen per Video und einen per Brief in Hart. Der ORF Wien hat das Landesstudio Vorarlberg gebeten, dort aufzunehmen. Gekommen ist niemand. Servus TV war da und Reit TV. Also nochmals, ORF für mich einer der schlechtesten Sender. Sorry, ich so. Ja. Nein. Nein. okay, Nichts. gut. Äh, weitere Fragen, ja. Ich hätte eine Frage und zwar ist da anknüpfend. Wie sucht ihr die Themen aus? Also wir denken ist auch entscheiden, über was berichtet man, was ist berichtenswert? Wie sucht man die Themen aus? die Frage war von Dominik Schatzmann gestellt vom Stiftungsvorstand. Ich muss um ein bisschen kürzere Antworten bitten, weil wir eigentlich schon ein bisschen überzogen haben, weil alle schon hungrig und durstig sind. Nachher gibt es ja halt ein äh, feines äh, Fee draußen und ein bisschen was zu trinken. Kurze Antworten, bitte. Ist der Versuch, die Relevanz eines Themas zu erkennen, da kann man richtig liegen und manchmal falsch. Ich möchte aber lieber auf die Frau Meierhofer antworten, habe ich es richtig verstanden. Ich glaube schon, dass es noch so Medien gibt, notfalls muss man es eben auch selber machen. Ich meine, ich habe diesen Laden auch gegründet, wir haben in Deutschland leider... Das Problem, dass der öffentlich-rechtliche Sektor wirklich verrottet ist. Die Berichterstattung ist ja offenkundig, <lacht> das jetzt geht ausführen. Über Österreich kann er an der Stelle nichts sagen, ich kenne die Struktur die zu wenig, für Deutschland kann ich sagen, das ZDF und die ARD-Sender sind reine Regierungssender. Es sind keine Staatssender mehr, sind Regierungssender geworden. Ob es uns gelingt, das nochmal zu reformieren, weiß ich nicht. Jetzt kann man sich aber auch hinstellen, und kann ganz depressiv sein und dann schmeckt das Schnitzel auch nicht mehr. Wir haben ja letzte Woche so einen interessanten Fall gehabt. Da ist plötzlich ein Thema hochgekommen, das scheinbar diese Kleinigkeiten mit dem Falschparken, sagen wir mal, auch spiegelt. Der Kanzler und sein Wirtschaftsminister sind nach Kanada geflogen mit vielen Journalisten an Bord und da gab es ein wunderschönes Foto, dass die da alle in dem Flieger sitzen und keine Masken haben. In einer Woche, in der aber für deutsche Flugzeuge Masken von Zwang, Maskenpflicht hin und her ähm, eingeführt wurde, warum eigentlich nicht für Lufthansa Airbus, aber für Lufthansa, äh, für, für ein, für ein Lufthansa Airbus Maske, für Bundeswehr Airbus keine Maske. Ein hochgekommen ist das Thema, weil ein Journalist, der ein Einzelkämpfer ist, auf Twitter, Argonerd heißt er, dieses Foto publiziert hat und die Frage gestellt hat, wie kann das sein? Und plötzlich ist dieses Thema explodiert und es geht jetzt nicht darum, ob jemand eine Maske hat oder nicht, sondern es ist diese Verlogenheit, die da deutlich wurde, nämlich wir da oben brauchen keine Maske und zweitens ist eben auch mitgekommen, die Kumpanei der Journalisten mit den Regierenden, also beide Faktoren. Und das Schreckliche war, dass sich kaum jemand von den Journalisten gewissermaßen von sich selber distanziert hat, aber das ist ein Zeichen dafür, dass eben Meinungsfreiheit noch funktioniert über einen anderen Kanal, aber er funktioniert und er hat dazu beigetragen, dass die Mainstream-Medien in Deutschland weiter sich selbst delegitimiert haben. Und zwar auf eine dramatische, bildhafte Weise, jetzt kann man sagen, naja, ob 50 Hanseln mit oder ohne Masken fliegen ist wurscht, nein, ist ein Symbol, das deren Denken offenbart. Ja, auch zu, zu diesem Thema noch, ich glaube, ich glaub, dass, dass es ist wirklich ein wichtiges Thema äh, und es wird auch in den, in den vergangenen Jahren noch erschwert, nicht nur, dass es diesen Vorausgehorsam und diesen Druck, gerade bei den öffentlich Rechtlichen, bei den großen Medien gibt, sondern dass, dass wir derzeit eine Entwicklung haben, dass eigentlich die journalistischen Grundtugenden, wie wir sie gelernt haben, ja, das klassische Hinterfragen, ist bei den wichtigen, großen Themen äh, von extrem vielen Medien, aber von vielen Journalisten, die es nachbeten, ins Gegenteil verkehrt. Was ich damit meine, jeder, der die Regierungslinie und die Regierungsmaßnahmen bei Corona hinterfragt hat, war, war tagsfrei ein Corona-Leugner. Auch wenn er gar nicht gesagt hat, die, das Virus gibt der war ein Corona-Leugner. Jeder, der kritisch hinterfragt, dass, dass nicht, nicht jedes Unwetter, äh, menschengemachte Klimawandel schuld ist, ist ein Klimaleugner. Jeder, der nicht die NATO-USA-Propaganda seit einem halben Jahr nachbetet, ist ein Putin-Versteher. Also da wird öffentlicher, derartiger Druck erzeugt, das ist unfassbar. Und ich glaube, es ist ganz wichtig, gerade auch in unserer Branche, dass wir wieder zu diesen Grundtugenden zurückkommen und das Hinterfragen eben eine Tugend ist und eine Voraussetzung für jeden Journalisten. Ein Wort zum Ferdinand. Ich sehe es ja noch schlimmer. Die Brille also, ist auch dick. Ja, äh, weil du bist ja nicht nur Putin versteher, wenn du eine andere Perspektive mal beleuchtest oder wenn du Corona-Maßnahmen wie zwei Meter Abstand im Freien hinterfragst. Du bist ja auch ein Nazi. Ja, oh ja. Ja, du bist ja die nazi -Keule. Und jetzt sogar schon wird schon vorbereitet. Wenn du im Winter Hunger hast und demonstrierst, dann bist du auch ein Nazi. Ja? Also, äh, Aber in bist, Österreich ist das doch gar nicht so schlimm, Richard. <lacht> Stimmt, wir, wir leben schon lange damit, ja. Aber noch einmal zu Ihnen zurückzukommen, wir, eine Dimension haben wir hier vergessen, die dramatisch an Problemen uns täglich bereitet, das ist Social Media und vor allem Facebook, Die ein, ein Überregime derzeit aufbauen an Meinungsmache und Meinungsdiktatur. Äh, wir haben das, um ein Beispiel noch ganz kurz zu erwähnen, ich weiß nicht, wir haben schon überzogen. Wir haben als eine der ersten Medien darüber berichtet, dass im Lebenslauf der verhaltensoriginellen Außenministerin der Deutschen äh, so einiges nicht stimmt. Ja? Ähm, wir haben einen Bericht gebraucht, zwei Berichte, den Stefan Weber, den Blatiatsjäger dazu interviewt. Es hat sich dann alles bestätigt. Facebook hat entschieden, das ist Fake News. Obwohl die Grünen selbst in Deutschland gesagt haben, ja, das stimmt und auch den Lebenslauf dann korrigiert haben von der Dame. Und da sind wir jetzt schon ganz weit. In einer Diktatur der Meinung und die können wir momentan überhaupt nicht durchbrechen, weil es gibt ja dann mal einen Ansprechpartner für uns in Österreich. Da gibt es einen Herrn in der Schweiz, der irgendwie zuständig sein soll, der telefonisch nicht erreichbar ist. Ja. Danke. Jetzt war da noch eine Frage, aber eigentlich nicht der Herr, der das Mikro in der Hand hat. Davor war noch die Dame direkt vor Ihnen. Oh, ja, es kommen beide noch dran, wir sind eh schon <lacht> über, über der Zeit, jetzt machen wir gerade weiter. Jetzt machen wir gerade ja. kurz weiter, wenn es gerade so spannend ist. Mein Name ist Sharon Dagwerke, ich bin Ärztin, ich höre zu den 2% kritischen Stimmen. Jetzt möchte ich ganz kurz vor allem den Herrn Bürger ansprechen, weil er gemeint hat, es sind 98%, die einer Meinung sind und 2% die gegenläufiger Meinung sind und ob ihm bewusst ist, wie das zustande kommt, also ich habe ähm, im Dezember gewagt, meine kritische Stimme zu äußern und zu veröffentlichen, ähm, habe daraufhin ein Disziplinarverfahren bekommen und drei Anzeigen, ähm, ich wurde in den Mainstream-Medien verunglimpft, auch äh, bildlich ab, also mein Bild wurde veröffentlicht, ohne dass ich, mein, äh, mein, also, dass ich dafür gestimmt habe, meine Familie wurde zerstört, ähm, Ja, das passiert momentan vielen meiner Kollegen und ähm, ja, jetzt möchte ich wissen, ob Ihnen das bewusst ist. Danke. Herr Tagwerker, eine Ärztin, du? Ja. Eine, eine Ärztin, die öffentlich Kritik geäußert hat an dem, was da, Maßnahmen und so weiter passiert, äh, mit ganz schweren Folgen. Entschuldigung, Herr, darf ich noch eines sagen, und zwar mein disziplinarverfahren hat gezeigt, dass ich nur die Wahrheit, also wissenschaftliche Studien zitiert habe und äh, Zahlen zitiert habe, die wirklich nachweisbar sind. Danke. Ja. Also die Frage, die ich glaube, in die Richtung, sind es wirklich nur 2% oder sind es nur deswegen 2%, weil, wenn man sich äußert, kann das passieren und deswegen entsteht der Eindruck, es sind 98% anderer Meinung nach. Also ich habe ja diese 98 Prozent nicht geboren. Ich habe nur gesagt, dass über diese 98 Prozent bei uns im Haus seit zweieinhalb Jahren intensiv diskutiert wird, ob das stimmt. Es ist nicht von mir erfunden worden, sondern die Wissenschaftsredaktion beruft sich natürlich immer wieder bei allem, es geht jetzt nicht nur um Corona, sondern eben auch um Klimaberichterstattung auf die wissenschaftlich vorherrschende Meinung. So. Und okay. wenn die, nein, ich sag's es also, ich, ich bin ja okay. nicht einmal in der Wissenschaft tätig, also ich, ich bin wirklich der falsche Ansprechpartner, wenn Ihnen das passiert ist, das ist furchtbar, ja? aber ich, ich habe hab nur gesagt, dass es bei uns diese Diskussionen gibt, ja. diese heftigen, ja? aber ich bin wirklich nicht verantwortlich dafür, wenn kritische Stimmen nicht gehört werden. Also das. Darf ich nur eine kleine Kleinigkeit erwähnen, und zwar das nationale Impfgremium, die alle zitieren. Die sind zum Teil, also von wegen Unabhängigkeit, die sind zum Teil politisch tätig und die sind alle auf der Gehaltsliste von Pfizer, Moderna und AstraZeneca. Das war auch schon in den Mainstream-Medien. Also nur so viel zur Unabhängigkeit. Ja. Man muss schon schauen, wo die 98 Prozent herkommen. Die 98 Prozent ist eine Studie aus der Klimadebatte, dass angeblich 98 Prozent der Wissenschaftler das 2-Prozent-Ziel bestätigen und den menschengewachten Klimawandel für die, dafür verantwortlich machen. Diese Studie ist jetzt wirklich hunderttausendmal widerlegt worden. Ich mhm. äh, empfehle dazu, wenn es jemanden interessiert, äh, Fritz Fahrenholt, Unerwünschte Wahrheiten. Ein Buch, das sehr detailliert solche Sachen, solche Mythen aufarbeitet. Es ist auch völlig egal, ob es jetzt 98 oder 97 Prozent waren. Wenn man fair ist, sind wahrscheinlich von den relevanten Wissenschaftlern 60 für dieses Klimathema und 40 Prozent dagegen. Aber man kann Wissenschaft nicht mit äh, Prozentzahlen entscheiden, äh, sondern äh, man muss äh, sagen, es gibt offensichtlich eine Opposition dazu, aber sie wird nicht mehr gehört. Und jetzt kommt der entscheidende Sprung. Dieses Narrativ, das in der Klimawissenschaft Verheerung angerichtet hat, hat man auf die Corona übertragen. Ja. Es gibt keine Studie in, der, in, in diesem Bereich der medizinischen Wissenschaft, die Sowas ausgezählt hatte, kann es auch gar nicht geben. Es gibt relevante Stimmen dafür und es gibt relevante Stimmen dagegen und das Gewicht verschiebt sich gerade sehr deutlich, weil man sieht, dass die. Aber ich sage jetzt keine Zahl. Aber zu sagen, es sind 98 Prozent und deswegen kommt man dran nicht vorbei, ist purer widerlegter nachgewiesener Nonsens. Das ist es ist ja auch schön, als Journalistin in einem Land zu arbeiten, wo ein Presseclub Concordia, also eine Interessensvertretung für Journalisten, die Medienkontrollbehörde auffordert, gegen einen Journalisten oder einen Sender vorzugehen, der Sachen hinterfragt. Ja, wo kommen wir denn da hin? Dass wir so stehen. <lacht> äh, gut, jetzt nehmen wir mal die letzte Wortmeldung oder Frage und dann kommen wir langsam zum Schluss, weil der Hunger und der Durst ich versuch's versuch's genug. So, äh, kurz zu machen. Äh, Herr Bürger, also erstmal finde ich es gut, dass Sie in dieser Runde sitzen. Ich komme aus Deutschland. Mir würde von HD und ZDF kein Journalist einfallen, der sich in so eine Runde setzen würde. Hallo. Beim Punkt meiner Frage wäre, vielleicht haben es einige mitgekriegt, der deutsche Öffentlich-Rechtliche ist laut Selbstdiagnose aktuell in seiner schwersten politischen, in seiner schwersten Vertrauenskrise. Fall Schlesinger, die Hunderttausende an Gebührengeldern ja, verfressen hat. Und was jetzt heute rauskommt, schriftlich bestätigt vom Stern heute, beim NDR berichten Journalisten von Maulkörben, man dürfe Berichterstattung werde gesteuert und unterdrückt. Und ja, der Öffentlich-Rechtliche in Deutschland stellt selbst fest, schwerste Vertrauenskrise, die Umfragen bestätigen das, wurde hier auch zitiert. Einfach Frage in die Runde, äh, wie das bewertet wird und ja, ob die Kollegen aus Deutschland da wieder rauskommen. Okay, ich bitte äh, um kurze Antworten und vielleicht Deutschland, Österreich, Parallel. Okay. Naja, ähm, ich bin da immer sehr vorsichtig, was... Als die NDR diese Debatte erwähnt haben, ich habe das auch mitverfolgt und haben mir gedacht, na, da könnte aber auch der eine oder andere über unsere Redaktion sagen, boah, das hat der Schmidt wieder verhindert. Naja, es gibt schon einen Chefredakteur, der sagt, das ist plausibel, ist das recherchiert, ist das wirklich wahr, haben wir da einen Beleg dafür, ist das doppelt gecheckt und wenn der Kollege dann sagt, na, eigentlich nicht, dann erscheint es nicht. Ja? Wenn der dann drei Jahre später oder zwei Jahre sagt, boah, das habe ich nicht schreiben dürfen, wir müssen da schon einmal beide Seiten hören. Ja. Da bin ich immer sehr vorsichtig bei anonymen, und das war bei NDR so anonymen ähm, Wortmeldungen, wo sich die nicht einmal dann getraut haben, auf offener Bühne zu sagen, das war an dem Tag um die Uhrzeit dieses Thema, was ich nicht bringen konnte. Also das müssen wir mal schon klarlegen. Und das Zweite ist natürlich, dass es diese äh, Politik der da waren wir schon mal halt beim vorauseilenden Gehorsam, schon gibt, äh, Außerdem sind wir auch bei diesen 98 Prozent, die dann immer vorgebettet werden und es ist halt so und es war immer so und es wird immer so sein und da ist eben unsere Aufgabe, dass man sich dagegen stellt. ServusTV macht das, wir machen das, äh, der Herr Diche macht es auch immer, äh, vielleicht beim ORF machen es auch, einige vielleicht öfter. Äh, also da sind wir, glaube ich, schon gefordert, dass wir das jeden Tag jetzt praktizieren und auch dann auch Widerstand erleben. Aber das ist ja unser Job. Jetzt würde ich eigentlich schon bitten um eine Schlussrunde, Schlusswort. Gerne zuerst die Antwort noch auf direkt dazu und dann schon ein Schlusswort anhängen. Dann würde ich nämlich jetzt schon mit der Schlussrunde beginnen. Also, dass ich innerlich koche, Sieht das man nicht. sieht man nicht, aber es, in den nächsten 15 Minuten würde man es sehen, ja, weil es ist echt für mich schwer, mich zurückzuhalten, weil ich zum Teil äh, ja, doch auch Meinungen hätte, die, die anders sind, egal, also es ist sehr, sehr schwierig jetzt, ich, ich gehe auf ein anderes Thema, weil ich gesagt haben, könnten wir zu einem unabhängigen Journalismus kommen. Welche zwei Berufsgruppen auf der Welt und vor allem auch äh, in der westlichen zivilisierten Welt brauchen de facto nichts können? Nämlich gar nichts. Politiker, Politiker und Journalist. Politiker. Ja. Na, es ist so. Also, es gibt keine Verpflichtungen, es gibt keine Hürden. Es gibt keine verpflichtende Ausbildung für Politiker, gut, das kann man noch argumentieren. Warum es allerdings keine verpflichtende Ausbildung für Journalisten gibt, verstehe ich seit 35 Jahren nicht, ist mir ein Rätsel. Ich muss leider auch ein Beispiel erzählen aus unserer gemeinsamen Zeit, ja, eine große österreichische Tageszeitung, und da hat er mal in den 80er Jahren in der höchsten Krise der verstaatlichen Industrie einer des Betriebs- und des Bilanzergebnisses verwechselt, der Vöstalpine. Das war so eine kleine Differenz von 15 Millionen und 8 Milliarden, Schilling damals. Das wurde dann falsch berichtet, Dann haben, ja, also ich, ich habe Volkswirtschaft studiert und habe da leise angeklopft und gefragt, sollte man das nicht korrigieren? Ja, bist du wahnsinnig? Natürlich nicht geben doch keine Fehler zu. Und was ich bis heute nicht verstehe, ist, dass zu, vor allem bei Wirtschaftsjournalismus Leute am Werk sind, wo ich wirklich weiß, dass sie bestimmte Fachausdrücke nicht nur nicht kennen, sondern zum Teil noch nie gehört haben. Und das, da sind wir jetzt genau auch im Bereich der wien und sage jetzt einmal, wer von denen, die darüber berichtet, weiß denn überhaupt, was Put-Optionen sind und dergleichen? Und da denke ich mir, ist es wahnsinnig unverantwortlich, jeden und jede Journalist werden zu lassen, von dem heute halt irgendein Chefredakteur glaubt, na, der wird es oder die wird schon können. Es es gibt viele europäische Länder, wo es eine verpflichtende Journalistenausbildung gibt. Und ich denke mir, dass ein Wirtschaftsjournalist so ein Wirtschaftsstudium haben. Oder zumindest zumindest im zweiten Abschnitt eine Spezialisierung. Warum es das nicht gibt, weiß ich nicht. Gut, danke. Mit der Schlussrunde, der Koch verzweifelt schon mit uns, weil wir viel später kommen als angekündigt. Also äh, Ich habe mit. War das in dem Fall schon das Schlusswort? Der Hans Bürger war Schlusswort, das nehmen also wir noch zwei. <lacht> nehmen wir noch zwei Schlussworte, außer das ist noch Nein, was ganz ein, der Mann. einzigen ja, Satz: ja. Ich wurde ja gar nicht eingeladen, das muss ich schon dazu sagen. Ja, ich eingeladen wurde mein Chef, der Herr Chefredakteur, und ich bin nur da, weil er äh, abgesagt oder nicht konnte. Also, das muss ich dazu sagen. Auch noch ein ganz dramatisches Schlusswort, und dann gehe ich da weiter, sonst war das ein starkes Schlusswort vorhin. Also kein Drama mehr von mir, ja? also ich bedanke mich, dass ich eingeladen wurde. Okay, gut. Dann bitte noch eine Schlussstellungnahme vom Herrn Wegscheid und nachher von Herrn dich. Ja, also umso mehr, was du gar nicht eingeladen bist, finde ich es gut, dass du da bist. <lacht> finde ich auch. Äh, Weil das so absehbar dass, dass, dass du nicht leicht rum bist. Äh, ich stimme dir nur zum Teil zu, was die Ausbildung betrifft. Eine gute Ausbildung oder fundiert ist natürlich nicht schlecht, aber ich glaube, dass das bei Leuten nicht das größte Problem im Journalismus ist, weil wenn immer die Wissenschaftsredaktion bei euch und in anderen Medien anschaut, nutzt das offenbar gar nichts. Ich glaube, dass, das, dass, die, die glaub dass die richtige Einstellung und die, die, die, das, das Leben der Grundprinzipien, der journalistischen Grundprinzipien, eben alles zu hinterfragen, sie nicht zu verhabern etc. um Klassen wichtiger ist. Und ich erlebe einfach sehr oft, dass, dass, dass, dass Leute mir als Reaktion auf, auf, auf meinen Kommentar sagen, danke, dass du sagst, was man uns alle denken. Und ich sage meistens zurück, ja aber bitte sagt sie es Es nutzt nicht, wenn es einer sagt. Es war einfach wichtig und das war wichtig auch für, für alle Journalisten und Jungjournalisten, dass man einfach zu seinen Werten steht und sie dafür aber mal prügeln lassen. Als in der deutschen Nachkriegszeit, dass der Journalismus schon mutig war, war ein großer Teil der Chefredakteure komischerweise früher die Kalois, Kapitänleutnants, U-Boot-Kapitäne. Scheint irgendwie ideale Ausbildung für Chefredakteure zu sein. Äh, warum weiß er nicht, vielleicht wer so einen Wahnsinn überlebt hat, überlegt auch die Politik. Äh, wir haben in Deutschland ein Problem, das ist äh, das Zusammenspiel von Parteien und Journalisten. Äh, ohne Medien gibt es keine Demokratie. Denn Demokratie braucht irgendein Forum, um Meinung zu bilden. Deswegen braucht man Massenmedien, deswegen braucht man Journalisten. Wenn das alles freiwillig gleichgeschaltet ist, erleben wir so ein Mist wie in Deutschland, denn dass wir alle mit dieser Regierung geradezu verzweifelt sind, hat auch was damit zu tun, dass die Medien sie zu wenig kritisieren, weil es eigentlich eine Medienregierung ist. Das ist das Problem. Und wenn uns nicht gelingt, das aufzubrechen, dann wird Deutschland einen ganz schweren Weg gehen. Und es fängt schon an. Ich kann es nur sagen, es fängt schon an. Wir müssen als Journalisten das aufbrechen. Öffentlich-Recht gehört unbedingt dazu, denn die sind natürlich unmittelbar in den Parteien so gequächt, geknechtet, gequält, ich komme aus dem öffentlich-rechtlichen System, ich hatte vorübergehend Internantenstatus, also ich weiß, wie es ist, das hat sich in den letzten Jahren durch den Druck der Parteien so verschärft, entweder kriegen wir Journalisten, die es wieder kritisieren, oder die Demokratie geht unter. Ich bedanke mich recht, recht herzlich bei allen Teilnehmern fürs Kommen, fürs Mitdiskutieren. Ganz besonders, ich sage jetzt noch Hansburger, er war nicht, nicht eingeladen, sondern ich hatte als erstes den Chefredakteur eingeladen, der hat gesagt, er kann nicht kommen. Habe ich gesagt, schick mir bitte den besten Ersatz, den du dir vorstellen kannst. Das hat er den Hansburger geschickt. Habe ich gesagt, jawohl, ist angenommen, nehme ich gerne und habe ihn dann persönlich eingeladen. So, vielen Dank fürs Mitdiskutieren. Jetzt bitte ganz rasch runtergehen, viel essen, viel trinken, weil wir haben nicht mehr so viel Zeit wie geplant zum Essen und Trinken. Also bitte runtergehen und trinken.